Ja, ein herzliches Willkommen hier im Saal und an alle, die uns online jetzt gerade folgen, über YouTube oder über welchen Kanal auch immer, seien Sie herzlich willkommen zu unserer Diskussion hier über System Change, über neue Wege und Mehrheiten für Klima- und Ressourcenschutz. Ich möchte mich am Anfang ganz herzlich bedanken, weil wir wagen die Hybridveranstaltung und die setzt natürlich viel Technik voraus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die das alles eingerichtet haben. Ich bedanke mich natürlich auch bei Steffen Kühne und Uwe Witt, die das vorbereitet haben und die nachher noch eine ganz wichtige Funktion haben, wenn es um Fragen geht, die Sie haben im Livestream bzw. auch hier äh, im Saal. Ja, wir haben ein spannendes Thema. Ich denke, interessante Gäste für dieses Thema und ich freue mich auf die Diskussion, die wir heute haben. 50 Jahre nach dem viel beachteten Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums, der eigentlich aktueller denn je ist, nach zahlreichen Weltklimagipfeln, internationalen äh, Konferenzen, ähm, Fridays for Future, die Bewegung auf der Straße. Inzwischen ist, liegt der sechste Sachstandsbericht des Weltklimarates vor, der, so hat es eine Zeitung geschrieben, die Alarmglocke läutet, fragen wir immer noch nach Chancen für sozialökologischen Systemwechsel, nach Chancen, Möglichkeiten, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu retten. Die Emissionen steigen weiter, die Glets Gletscher schmelzen, der Permafrostboden ebenso. Wir haben Dürre, Bodenerosion, Extremwetterlagen und so weiter und so fort. Das alles verbunden mit einer zunehmenden globalen Ungerechtigkeit, mit Hunger, mit der Bedrohung von Existenzgrundlagen von Millionen von Menschen. Und all das ist menschengemacht. Auch das hat im Übrigen der aktuelle Sachstandsbericht sehr deutlich gemacht und es wird kaum noch bestritten. In seiner Erklärung auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des sechsten Berichts in Genf hat UN-Generalsekretär Guterres gesagt, der heutige IPCC-Bericht ist ein Atlas des menschlichen Leids und eine vernichtende Anklage gegen die verfehlte Klimapolitik. Und erfordert, der Wut, die wir vielleicht alle irgendwie haben, müssten Taten folgen. Es wird im Übrigen diese Aussage ausgelegt, unter anderem bei Zeit Online, als Aufruf zur Revolution. Naja, Revolution vielleicht nicht ganz, aber eine deutliche Ansage war es dann schon. Ja, und einer unserer Gäste, den wir heute bei uns haben, ist seit vielen Jahren ein Mahner in Sachen Umsteuern. Umsteu einer der weltweit bekanntesten Klimaforscher, Hans-Joachim Schellenhofer. Seien Sie ganz herzlich willkommen hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, erneut in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, kann ich sagen. Genau. Ja, Professor Schellenhuber war Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, war lange Jahre im Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Er ist Mitglied des Weltklimarates. Über diesen Bericht reden wir ja unter anderem heute. Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gremien. Er hat unter anderem das Konzept der Kipp-Elemente entwickelt. Auch das wird, glaube ich, heute Thema sein. Und er ist, das wissen vielleicht noch nicht alle, Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften und war in, als solcher beteiligt an der Enzyklopädie von Papst Franziskus zum Umwelt- und Klimaschutz 2015. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sie geadelt und hat sie den Philosophen der Apokalypse genannt. Ja, Herr Professor, wie ernst ist die Lage? Und prophezeien Sie tatsächlich den Weltuntergang? Wir werden jetzt einen Vortrag von Professor Schellenhuber hören, über den wir dann auch anschließend äh, reden. Wir haben eine Präsentation, die alle auch verfolgen können. Professor Schellenhuber, darf ich Sie bitten? Ja, vielen Dank, äh, Frau Enkelmann, für die Einführung. Und zunächst muss ich, kann man mich hören? Ja, ich glaube. Äh, klarstellen, dass ich zwar Mitglied der Päpstlichen Akademie bin, aber kein Katholik. Und dass man sogar als Agnostiker zugelassen ist. Ja, vielleicht sollte man damit tatsächlich einsteigen, weil die Päpstliche Akademie ist vielleicht die älteste noch existierende Gelehrtenvereinigung der Welt. 80 Mitglieder auf Lebenszeit gewählt, nur 80 und viele davon Nobelpreisträger. Es ist eine extreme Auslese, aber gleichzeitig äh, hat man eben die Möglichkeit, äh, vom Rom aus, vom Vatikan aus, äh, Themen in die ganze Welt zu tragen. Also wenn wir Veranstaltungen durchführen, wir machen demnächst eine im Juni, zum Thema der Transformation der gebauten Umwelt, also die ganze Konstruktion und Infrastrukturfrage. Und dann bekommt man wirklich die besten Experten der Welt, wenn man einlädt dazu. Also das ist ein großes Privileg. Der Titel ist die große Transformation. Jetzt muss ich mal sehen, wir müssen das Ganze noch in die PowerPoint. Sie sind dran. Also Hybridveranstaltungen sind besonders herausfordernd, nicht? Ich weiß. Vielleicht kriegen wir es auch. Hier. Also ich kann ja mit meiner Vorrede trotzdem schon mal fortfahren. Und äh, der Titel wird Sie vielleicht ein bisschen überraschen. Natürlich kann ich jetzt einfach über das Klimathema reden, mit dem ich mich seit 40 Jahren befasse. Aber ich habe das Gefühl, das Thema ist eigentlich fast schon durch in dem Sinn. Also inzwischen akzeptieren alle, dass wir ein riesiges Problem haben. Die Frage ist, können wir es noch lösen? Oder in welchem Umfang können wir es lösen? Und Sie haben ja gefragt, ist die Apokalypse noch abzuwenden? Die religiöse, dazu werde ich mich nicht äußern, aber die Klimaapokalypse ist meiner Ansicht nach mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent noch zu verhindern. Und das ist nicht viel. Aber wenn dann nachgefragt wird bei mir, na ja, lohnt es dann noch, dann gebe ich in der Regel dann die Metapher zum Besten. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind äh, hat Beschwerden und Sie gehen mit ihm oder ihr zum Arzt und der Arzt sagt, äh, es ist tödliche Krankheit im Prinzip, aber es gibt eine neue Therapie, die mit 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit anschlägt. Würde man dann nach Hause gehen und sagen, nee, das ist mir das Geld nicht wert, das heißt, wenn es um alles geht, wenn es wirklich um alles geht, in dem Fall die Zukunft, ja, der Fortbestand unserer Zivilisation, dann sind 28 Prozent Wahrscheinlichkeit noch ein Grund, auch alles zu tun, um die Transformation hinzukriegen. Das ist das eine, was ich schon mal vorab sagen werde und ich kann es natürlich untersetzen, wie ernst die Lage ist. Wie ich begonnen habe, über das Thema zu forschen, ja, um 1988, 1987 herum, da hätten wir ausreichend Zeit gehabt, mit relativ einfachen Mitteln und relativ gemütlich die Problematik abzuwenden. Aber drei Jahrzehnte lang hat die Wissenschaft sich geäußert, in ähnlichen Worten eigentlich immer. Aber niemand hat zugehört oder ganz wenige haben zugehört. Aber was mich eben im weiteren Sinn auch interessiert, ist dieser Untertitel hier, von der extraktiven zur regenerativen Wirtschaftsweise. Und das sollte ich vielleicht auch vorab sagen, es ist ja kein Geheimnis, dass die Linke sich mit Themen wie Kapitalismus oder Kommunismus oder Sozialismus auseinandersetzt. Und das ist auch absolut sinnvoll, das zu tun. Und im Gegensatz zu dem, ich habe mich viel mit der Geschichte der Industriellen Revolution befasst, im Gegensatz zu landläufigen Meinungen ist es meiner Ansicht nach nicht so, dass der Kapitalismus gewissermaßen die Nutzung der fossilen Brennstoffe erfunden hat und die industrielle Ausbeutung, sondern die Möglichkeit, fossile Energien zu nutzen, die sich über 300 Millionen Jahre gebildet haben in der Erdkuste, hat meiner Ansicht nach dem modernen Kapitalismus hervorgebracht, das ist also genau umgekehrt, weil es letztendlich eine Goldgräberökonomie ist. Sie müssen sich vorstellen, ein Land wie Saudi-Arabien beispielsweise, das ich ganz gut kenne einerseits, was früher von, ich weiß nicht, 100.000 Nomaden bevölkert war, äh, stellt plötzlich fest, dass im Sand der Wüste ungeheure Mengen fossiler Energien gelagert sind, die sich damals unter anderen klimatischen Bedingungen vor 300, 200, 100 Millionen Jahren gebildet haben. und alles, was man tun muss, ist diesen Claim abzustecken, ihn zu verteidigen, ihn auszubeuten oder sogar ausbeuten zu lassen, einfach nur, und quasi nur sein Eigentumsrecht zu nutzen in diesem Fall und damit zu einem uns unvorstellbar reichen äh, Gesellschaftssystem zu kommen, wo man eigentlich nicht mehr arbeiten muss, sondern das Einzige, was man tut, ist, man verkauft in kleinen Stücken seine Besitztitel. Und das Entscheidende ist eben, diese nationale Souveränität zu verteidigen. Nicht? Das heißt, es findet keinerlei Wertschöpfung statt, sondern man verkauft nur die Möglichkeiten der Wertschöpfung, nämlich bei denjenigen, die das Ganze dann verarbeiten nicht? und mit technischen Möglichkeiten oder Handwerklichen und so weiter. Das ist eine extraktive Wirtschaft, die einerseits keine Wertschöpfung leistet in dem Sinn, aber ungeheuer profitiert, davon, dass eben diese Möglichkeiten verkauft werden. Eine regenerative oder zirkuläre Ökonomie, auf die wir zusteuern müssen, ob wir wollen oder nicht, wegen des Klimawandels, wegen vieler anderer Umweltprobleme, wegen Ressourcenerschöpfung, ja, dort kann ich sozusagen nicht verkaufen, irgendeinen Anspruch auf eine Ressource, sondern ich muss eine Leistung erbringen. Die ich dann anbieten kann. Eine Dienstleistung, ein, ein Wertstück produzieren, handwerklich, technisch, wie auch immer, im Austausch mit anderen Leistungen, die in einer Gesellschaft erbracht werden. Und das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, in dem Moment, wo der Zugang zu Ressourcen, ob es Energieressourcen sind, ob es biologische Ressourcen sind und so weiter, letztendlich für jedermann möglich ist, in allen geografischen Breiten und in allen gesellschaftlichen Schichten. In dem Moment fällt gewissermaßen der Extraprofit des Extraktionismus weg und die wahren sozusagen Beiträge zum gesellschaftlichen Wohlstand werden enthüllt in diesem Fall. Das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, die politische Ökonomie ist leider noch nicht geschrieben worden wie denn die Verhältnisse aussehen würden in einer Kreislaufwirtschaft, wo jedermann über genügend Energie verfügt. Weil es ist tatsächlich so, dass wir einen Überfluss an Energie angeboten haben. Wir haben es bisher noch nicht gelernt, diese Energie richtig zu ernten, zu speichern und zu verteilen. Die Sonne bietet allein tausendmal so viel Energie an, wie die Menschheit im Augenblick nutzt. Man muss sich das vorstellen, die Erdwärme, damit könnten wir quasi alle unsere Heizprobleme lösen. Übrigens ist es so, dass die Erdwärme äh, im Wesentlichen das Produkt des radioaktiven Zerfalls im Erdkern ist, das wissen ganz wenige, das heißt wir haben einen großen Kernreaktor unter unseren Füßen, der quasi billig, umsonst und ohne radioaktive Nebenwirkungen uns diese Wärme anbietet und die Sonne ist ein großer Fusionsreaktor. Also Wir versuchen ja die Kernfusion auf Erden zu imitieren, aber der kostenlose, nebenwirkungsfreie und unerschöpfliche Kernfusionsreaktor Sonne steht uns eigentlich zur Verfügung. Wir müssen diese Energie nur ernten auf vernünftige Weise und verteilen. Und stellen Sie sich eben einfach vor, wir würden auf Erdwärme und Sonnenenergie im Wesentlichen unser künftiges Energiesystem basieren äh, äh, lassen, dann ja gibt es niemanden mehr, der irgendwelche Ressourcen verteidigen kann oder muss, weil eben die Sonne quasi überall verfügbar ist und die Erdwärme auch. Also es würde sich lohnen, Sie haben das wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich darüber heute rede, aber es würde sich lohnen, das mal wirklich durchzuspähen, was das bedeutet für die Einkommensverhältnisse, für die Wertschöpfung, für die Klassenstrukturen. Ne? Wie sieht die Klassenstruktur einer Kreislaufwirtschaft aus, und das hat noch nie jemand wirklich durchgerechnet in diesem Fall. Also das wäre vielleicht auch etwas, was Frau Wissler und ich hier auch diskutieren können. Aber ein bisschen was zum Klima werde ich Ihnen jetzt trotzdem erzählen. Das wollen wir mal sehen, aber es muss natürlich auch funktionieren. Nächstes technisches Problem. Schalten Sie aus und ein, oder soll ich es machen? Ach, ist vielleicht gar nicht... Aber vorhin hat es funktioniert. Tja. Sie können auch einfach am Rechner weitergehen, ne? Machen Sie mal. Vielleicht funktioniert das. So, ja, heute sind... Ah ja, es hat funktioniert. Und... Ja, hat es wieder... Gut, gehen wir zurück. So, ich habe also meine Mitarbeiterin einfach gebeten, mal darüber nachzudenken und das auch auszurechnen. Aber es ist uns bisher nicht gelungen, der Zusammenhang zwischen den Exporten von fossilen Energien, die natürlich ursächlich sind am Schluss für die Erderwärmung, und der jeweiligen Staatsform, die das Ganze exportiert, weil ich kann mich erinnern, vor langer Zeit hatte ich mit Angela Merkel darüber ein Gespräch, die ich lange Zeit auch beraten habe, warum müssen wir von den fossilen Energien wegkommen. Nicht? Und Angela Merkel argumentierte, weil sie erschöpflich sind. Das ist also etwas, was wir nicht auf lange Zeit ersetzen können. Ich habe natürlich argumentiert, weil der Nebeneffekt der Nutzung fossiler Energien eben die Erde erwärmt und zwar in einem Maße, dass es sogar unsere Zivilisation vernichten könnte. Nicht? Und dann ein Thema, das wir so am Rande gestreift hatten, war natürlich, dass äh, viele autokratische oder auch diktatorische Systeme auf der Erde, eines habe ich schon angesprochen, nämlich Saudi-Arabien, sich im Wesentlichen nur finanzieren vom Verkauf von fossilen Energien. Nicht? Und wenn man da mal hineinschaut, also woher kommen die eu Importe von, in diesem Fall von, von Kohle etwa, sehen Russland, was ich, darüber können wir diskutieren, als zumindest eine Autokratie bezeichnen würde. Wir haben dann Kolumbien, Südafrika und andere. Beim Öl haben sie Russland, Irak, Nigeria, Saudi-Arabien, Kasachstan und so weiter, bis hin dann äh, zu Aserbaidschan und Algerien. Gas, Russland, Norwegen, Algerien, Katar. Mit anderen Worten, was wir mal versucht haben herauszufinden, das können Sie äh, ignorieren, ist, was ist der Weltmarktanteil hinsichtlich Gas, Öl, Kohle, äh, hinsichtlich der politischen Staatsform in diesem Fall? Also echte Demokratien, das wird ja immer im Augenblick monitort, wie man so schön sagt. Es gibt immer weniger echte Demokratien. Es gibt dann, wie ich sie bezeichne, Semidemokratien oder formelle Demokratien, wo aber nicht wirklich demokratisch gewählt und bestimmt wird, Autokratien und Diktaturen. Aber tatsächlich haben wir nichts gefunden, also keine Aufschlüsselung in diesem Fall, so wie die Exportanteile auf dem Weltmarkt nach Staatsformen aufgeschlüsselt werden. Das wäre mal wirklich interessant. Meine Hypothese ist, dass über 50 Prozent dieser fossilen Energien angeboten werden von Nicht-Demokratien, auf jeden Fall nicht- genuinen Demokratien. Und ein großer Anbieter ist auf dem Markt natürlich auch die USA. Da kann man auch darüber streiten, ob das eine Demokratie ist. Ich habe lange Zeit in den USA gelebt. Das ist eher eine Plutokratie. Wenn jemand Präsident in den USA werden will, muss er mindestens eine Milliarde in den Wahlkampf investieren, besser zwei. Das heißt, das passive Wahlrecht existiert eigentlich nicht mehr in diesem Fall. Und äh, das meiste Öl oder Gas, das aus den USA kommt, wird natürlich durch Fracking produziert. Das heißt, es ist eine brutale Methode, um ja, ganze Gesteinskrusten chemisch äh, und mechanisch zu zertrümmern und dann die Energie abzusaugen, also massive Zerstörung von Umwelt, die da passiert. Außerdem natürlich erschöpflich, weil der Fracking-Boom wird schnell vorübergehen in 20 Jahren mit Sicherheit. Mit anderen Worten, auch das ist keine nachhaltige Form der Energiebereitstellung. Aber wie gesagt, wir könnten es sehr viel besser machen. So, zum Pariser Abkommen, das ja schon angesprochen wurde. Wir haben übrigens in der Tat im Vorfeld 2015 im im, Im Sommer die Enzyklika, nicht Enzyklopädie, aber Enzyklika, da ist derselbe Begriff drin. Es geht sozusagen zyklisch, ja, es ist ein Rundschreiben im Wesentlichen. Bei der Enzyklopädie ist eben der Rundblick in diesem Fall auch. Und äh, Laudato Si veröffentlicht äh, im Vatikan und das hat wahrscheinlich durchaus den Diskurs, den Klimadiskurs mit beeinflusst in der Pariser Konferenz und dort wurde dann tatsächlich völkerrechtlich äh, das 2 Grad Limit sozusagen für die Erderwärmung festgelegt. Besser noch 1,5 Grad in diesem Fall, ähm, was von den Klimafolgen her tatsächlich sinnvoll ist, diese Begrenzung, aber meiner Ansicht nach gar nicht mehr möglich. Also das ist wahrscheinlich nicht möglich, die 1,5 Grad Linie zu halten, mich in auch gleich zeigen werde. Und eine, eine entscheidende Begründung oder letztendlich die Begründung, warum zwei Grad, das hat tatsächlich mit diesem Cartoon zu tun, den ich äh, im Jahr 2000 bei einer Vorlesung in Oxford erfunden habe, einfach um ein bisschen plastischer zu machen, was steht eigentlich auf dem Spiel. Ja? Und was Sie hier sehen, ist in Cartoonform, das sind so die wesentlichen Teilsysteme in der planetarischen Maschinerie, die beim Klimawandel gefährdet würden. Und da haben Sie die großen Ökosysteme, Amazonas, Regenwald oder das Great Barrier Reef, also die tropischen Korallenriffe. Sie haben natürlich die großen Eisschilde, auf die werde ich noch eingehen. Sie haben Zirkulationsmuster, die, der sogenannte Golfstrom oder Thermaline Zirkulation im Atlantik und dann eben auch den Jetstream, das ist ein Starkwindband, das im Wesentlichen die arktische Luft von der gemäßigten Luft bei uns trennt und letztendlich das Wetter in Europa organisiert. Und Sie können es wie die vitalen Organe eines Körpers betrachten. Wenn der Körper immer weiter erhitzt würde, dann würden irgendwann bestimmte Organe versagen und das sind die Kippelemente sozusagen. Also Sie könnten sagen... Amazonas-Regenwald ist die Niere, des Planeten und so weiter. Das ist erstmal nur eine Metapher, aber es hat sich herausgestellt, dass die Frage, wo werden irreversible, massive, nicht-lineare Veränderungen durchgeführt, wenn wir die Erderwärmung langsam hochdrehen, ne? wann gibt es Brüche im System. Das hat sich als die entscheidende Begründung herausgestellt für das Pariser Abkommen letztendlich. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Der grönländische Eisschild, der meiner Ansicht nach bei 2 Grad Erwärmung schon verloren gehen könnte. Was Sie hier rechts oben sehen, das ist wirklich stupend. Äh, Im Jahr 2019 hat das, der grönländische Eisschild pro Minute eine Million Tonnen Eis verloren. Also damit Sie die Größenordnung. Das ist der größte Schmelzwasserfluss auf der Erde. Und Wenn man das Ganze für Hydroelektrizität nutzen könnte, könnte man die ganze Erde damit versorgen. Das passiert im Augenblick. Sie haben die Thermaline Zirkulation, der Golfsturm, der in diesem Jahrhundert noch abgeschaltet werden kann. Die Erklärung dafür, auf jeden Fall eine plausible sozusagen Beschreibung der Situation, ist, dass der Jetstream, also diese Starkwindband, das sind 10 bis 12 Kilometer Erde über der 12, 10 bis zwölf Kilometer Höhe über der Erdoberfläche von Westen nach Osten weht, dass der quasi größere Falten wirft inzwischen durch die Erderwärmung und dann diese Falten auch länger ortsfest bleiben. Dann haben Sie ein Extremwetterereignis wie zum Beispiel die große Dürre 2018 in Europa. Da sehen Sie so eine Welle, die von der Sahara bis zum Nordkap reicht und quasi sechs Wochen stehen geblieben ist. Warum ist das so? Nun, dieser Jetstream wird angetrieben von der Differenz, der Temperaturdifferenz zwischen arktischer, kalter Luft und gemäßigter Luft. Das hat mit der Erdrotation und vielen anderen Dingen zu tun. Und da aber sich die Arktis dreimal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten, wird die Differenz geringer und damit auch der Antrieb geringer. Das heißt... Der Jetstream hängt immer schlaffer durch, sozusagen, und manchmal bewegen sich seine Schlaufen überhaupt nicht mehr. Dann haben wir ein massives Extremwettereignis. Sie sehen, das ist ziemlich komplizierte Physik, die uns aber letztendlich erklärt, warum wir zum Beispiel in Europa drei Jahre Dürre hatten zwischen 2018 und 2020. Im Augenblick haben wir eher eine feuchte Phase, es kann jederzeit wiederkommen. Ne? Und dann der Amazonas-Regenwald ist sozusagen auch schon in der roten Zone im Augenblick. Und insgesamt, und das ist jetzt das ist eigentlich die letztgültige Begründung des Pariser Abkommens, was wir hier aufgetragen haben, ist, Sie sehen da unten auf der horizontalen Linie, da haben Sie äh, die Zeit, also minus 20.000. Heißt, auf dem Tiefpunkt der letzten Eiszeit, da war die globale Mitteltemperatur, die vertikal links aufgetragen ist, nur drei bis vier Grad kühler als vorindustriell. Also das war der ganze Unterschied. Dann sehen Sie, wie dann die Temperatur aus der letzten Eiszeit aufsteigt in unsere jetzige Warmzeit, über 12.000 Jahre absolut stabil bleibt. Und dann die Szenarien, wohin die Reise gehen wird, Je nachdem, wie massiv wir jetzt Klimaschutzpolitik betreiben. Das grüne Szenario bis zum Jahr 2500 würde eintreten, wenn wir das Ruder komplett herumreißen würden. Dann würden wir etwa auf 1,5 Grad Erwärmung kommen und dann lange, lange Zeit 1 Grad Erwärmung oder so haben. Leider sind wir aber auf der roten Linie im Augenblick. Und wenn Sie jetzt zurückgehen, dann sehen Sie, das führt in Richtung 6 bis 8 Grad Erwärmung ab dem Jahr 2500. Was hier aufgetragen sind, diese Fehlerbalken. Sie haben 1,5 bis 2 Grad im Pariser Korridor. Der liegt so als grauer Querbalken hier. Das wäre sozusagen die Zone, wo wir die Erderwärmung zum Stoppen bringen müssten, nach dem Abkommen. nicht. Und Dann haben Sie hier aufgetragen, die Wahrscheinlichkeiten, je nachdem, ob wir gelb oder tiefrot sind, dass eines dieser Kippelemente dann tatsächlich umgestoßen wird. Ganz links ist der westantarktische Eisschild, Grönland und so weiter. Und jetzt haben wir zwei Botschaften hier. Die erste ist die, dass selbst wenn wir das Pariser Abkommen umsetzen, wir bei einigen Kippelementen schon im gefährlichen Bereich sind. Zum Beispiel die tropischen Korallenriffe würden ab 1,5 Grad zu 90, 95 Prozent zerstört werden inklusive des Great Barrier Reefs, das heißt, das ist eigentlich nicht mehr zu retten. Grönland ist nicht klar, aber die zweite Aussage ist, die jenseits dieser Bahnschutzmauer, das sind diese ganzen gelb-roten Balken, also auf der rechten Seite, würden noch viel schlimmere Dinge passieren. Das Schlimmste von allen wäre der ostarktische Eisschild, der das Äquivalent von 50, 55 Meter Meeresspiegelanstieg hält. Und das will ich Ihnen, das überspringe ich mal, ich habe Sie, glaube ich, hinreichend deprimiert, sodass ich das andere jetzt nicht mehr machen muss. Aber ich zeige Ihnen mal, was geschehen würde, wenn wir tatsächlich in diesen Erderwärmungsbereich vorstoßen würden. Dann bedeutet das, dass es im Wesentlichen alles als abschmetzen wird. Und dann würde eben die Karte von Europa dann so aussehen. Sie können sehen, dass also... Ja, das Krim-Problem sich in gewisser Weise erledigt hätte. Ja. Auf zynische Weise. Odessa wäre dann irgendwie vom Wasser umgeben. Äh, ebenso hätte sich das Brexit-Problem erledigt, zur Hälfte zumindest. Dann würden so die USA aussehen. Florida existiert nicht mehr. Und in Südostasien quasi jede große Stadt, die Sie vielleicht kennen oder sogar besucht haben, ob es jetzt Manila ist, Hongkong, Bangkok oder so, würde in im Wasser stehen, also aufgegeben werden. Nicht? Und ähnlich wäre es mit der Hitze, der Temperatur, der Schwüle. Hier ist mir aufgetragen rechts unten in so einem Szenario, wo wir die Erderwärmung also gar nicht bremsen können und wir in diese Richtung 4, 5, 6, 8 Grad gehen. In Rot, das bedeutet, dass im ganzen Jahr, 365 Tage im Jahr, die Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur so wäre, dass man sich im Freien nicht länger als drei Stunden aufhalten kann, ohne zu kollabieren. Und Sie sehen die tiefrot gezeichneten Gebiete, sind die inneren Tropen im Wesentlichen, dort wäre menschliches Leben nicht mehr möglich in nicht klimatisierten Räumen. Das heißt, diese Zonen würden unbewohnbar werden, wenn Sie jetzt hinzuzählen, die äh, Küstenzonen, die verschwinden würden, ne, wo zwei Milliarden Menschen leben im Augenblick, ja, dann hätten sie sozusagen die Notwendigkeit in diesem schlimmsten Szenario, dass drei Milliarden Menschen umgesiedelt werden müssten. Natürlich über etliche Jahrhunderte in diesem Fall. Aber das wäre beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Ja, und noch niemals, noch niemals wäre es gelungen, ist es gelungen, eine solche Umsiedlungsaktion friedlich, in Würde durchzuführen. Wir, 2015, wie dann die Flüchtlinge aus Syrien kamen und aus Afghanistan und so weiter, da wurde schon das Ende des deutschen Rechtsstaates verkündet, wegen einer Million. Im Augenblick in, mit der Ukraine ist natürlich die Stimmungslage anders, weil man sich nicht durch fremde Kulturen bedroht fühlt. Es wird da sehr genau unterschieden, sozusagen, welche Art von Flüchtlingen kommen, darüber kann man auch diskutieren. Aber Niemand könnte sich vorstellen, dass wir in einer Welt, die insgesamt vielleicht acht, neun, zehn Milliarden Menschen versuchen muss zu ernähren und zu schützen und gesund zu halten, dass dann eine solche Umsiedlungsaktion gelingen könnte. Das ist völlig unvorstellbar. Insofern wäre das wahrscheinlich das Ende jedes friedlichen Zusammenlebens auf diesem Planeten. Wir haben übrigens dazu einen hochpolitischen Vorschlag gemacht, der, glaube ich, sogar im Europaprogramm der Grünen vor ein paar Jahren aufgenommen wurde, auf Druck der Grünen Jugend. Ich weiß nicht, ob er bei der Linken auch angenommen wurde oder eigentlich. Das ist der sogenannte Klimapass. Ja. Und es ist so, dass Friedhof Janssen, äh, hier äh, einer der größten Pioniere der Polarforschung, äh, später dann Diplomat wurde und. Äh, Hochkommissar für Flüchtlingswesen und 1923 dann den sogenannten Nansen-Pass eingeführt hat, nämlich staatenlose Menschen, vor allem solche, die aus der Sowjetunion kamen damals, konnten mit diesem Papier am Schluss in 50 Staaten einreisen. Die Frage ist ja genau, was geschieht, wenn jemand, dessen Lebensraum einfach verschwindet. Die Malediven werden schon bei zwei Meter Meeresspiegelanstieg verschwinden. Die Marshall Islands wahrscheinlich noch früher, was ist also, wenn Menschen durch den Klimawandel ihr Staatsgebiet verlieren? Wo können sie hingehen, nicht? Ohne Pass. Und wir haben ihm den Vorschlag gemacht, der natürlich hochbrisant ist, dass diesen Klimastaatenlosen dann eine Art Klimapass aller Nansen ausgestellt wird, der ihnen insbesondere Zugang gewährt, Arbeit, Aufenthaltsrecht soziale Dienstleistungen in den Ländern, die im Wesentlichen zur Erderwärmung beigetragen haben. Das bedeutet, dass insbesondere die USA sehr viele aufnehmen müssten, Europa und so weiter. Nicht? Es ist eigentlich nur gerecht, so zu denken. Man könnte die Quoten sogar ausrechnen. Wir wissen historisch, welches Land wie viel beigetragen hat zu den Emissionen. Nicht? Man könnte direkt nach diesen historischen Kohlenstoffschulden sozusagen die Quoten der Menschen berechnen, die mit dem Klimapass einreisen dürften. Und diese Situation wird aber kommen, weil einige der Inselstaaten werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren mit Sicherheit entvölkert werden. Die Menschen werden nicht warten, bis sie dort ertrinken. Sie müssen vorher versuchen, irgendwo anders hinzugehen. Aber sie haben dann kein Staatsgebiet mehr. Sie sind staatenlos durch den Klimawandel. Und es muss dafür auch in irgendeiner Form eine institutionelle Lösung geben. Ich denke, über das Thema wird man noch reden müssen. Nicht? Und, äh, aber es ist natürlich eins, was in der Politik äh, natürlich überhaupt nicht gerne angefasst wird. Erderwärmung, Sie haben es gehört, 1,5 Grad Celsius ist jetzt das Pariser Ambitionsziel. Zwei Grad auf jeden Fall. Wir sind aber schon bei 1,2 Grad. nicht? Und wenn wir jetzt die Trägheit des Systems mitrechnen, den Maskierungseffekt durch gewöhnliche Luftverschmutzung, wo CO2 sozusagen ein bisschen kompensiert wird durch Schwefel und dergleichen, dann sind wir eigentlich schon bei 1,5 Grad. nicht? Und die Erderwärmung wird nicht von heute auf morgen gestoppt werden. Das heißt, wenn überhaupt, haben wir meiner Ansicht nach aufgrund unserer Berechnungen die Chance, irgendwo bei zwei Grad dann das Klimasystem dann zum Stehen zu bringen. Und das wird schon enorme Konsequenzen haben, wie Sie ja bei dieser Darstellung der Kippelemente gesehen haben. So, das überspringe ich mal. Und hier auch. So, was ist zu tun? und Zwei Dinge müssen getan werden, um die Erderwärmung wenigstens bei etwa zwei Grad zu stoppen. Das eine ist, was wir Dekarbonisierung der Weltwirtschaft nennen, das heißt alle zehn Jahre müssen die Emissionen halbiert werden, eine Art exponentielles Dekarbonisierungsgesetz. Bis spätestens 2050 müsste die Weltwirtschaft komplett klimaneutral sein. In dieser Dekade bis 2030 Halbierung der Emissionen im Augenblick nirgendwo zu sehen. Corona hat so eine kleine Delle gemacht in den Emissionen, etwa 6 Prozent sind letzten Jahr quasi schon oder genau im letzten Jahr quasi schon wieder aufgeholt worden. Äh, durch die Kriegssituation Ukraine wird wahrscheinlich es wahrscheinlich zu äh, viel stärkeren Einsatz von fossilen Brennstoffen eben auch kommen und so weiter. Das heißt, wir sehen nirgendwo den Trend dafür. Wenn aber, dann müsste, was ich am Anfang gesagt habe, die erneuerbaren Energien äh, müssten dann eben den ganzen die ganze Arbeit leisten. Und was Sie hier sehen links, finde ich recht interessant, das ist eine Studie von amerikanischen Kollegen, die Ihnen sagen, welche erneuerbare Energieform gewinnt am Schluss. In Gelb ist es die Solarenergie, in Hellblau ist es die Windenergie in dem Land. Da sehen Sie die britischen Inseln zum Beispiel, Patagonien, das ist keine Überraschung. Dunkelblau Hydroelektrizität, das wäre vor allem in Brasilien der Fall. Und äh, in Grün haben sie so eine Mischform. Aber letztendlich wird die Photovoltaik gewinnen. Ne? Das ist einfach so. Und warum? Erstens wird sie eben überall auf der Welt angeboten. Viele denken ja, in unserem Breiten lohnt sich Solarenergie nicht. Das müsste schon in der Sahara passieren. Aber tatsächlich ist die Sonneneinstrahlung in der Sahara nur doppelt so groß wie bei uns. Der Faktor ist nur ein Faktor 2. Ja. Das heißt, wenn ich die doppelte Fläche sozusagen ausbringe, dann habe ich ähnliche Verhältnisse wie in der Sahara. Die Solarenergie wird vor allem deswegen gewinnen, weil sie skalierbar ist. Das ist die technische Aussage. Wenn Sie eine photovoltaische Zelle haben, die nur die Größe einer Briefmarke hat dann hat sie dieselbe Effizienz, wie wenn sie ein ganzes Fußballfeld vollpflastern. Bei der Windenergie ist das nicht so. Da brauchen sie bestimmte Größe, um eine ordentliche Effizienz zu entwickeln. Darum sind die Windturbinen so groß, ja, 100 Meter und mehr. Solarenergie können sie in jeder Größenordnung anbieten und die Effizienz ist immer dieselbe, weil es ein quantenmechanischer Effekt ist. Ja? Letztendlich. So, das ist die eine Seite, die andere Seite, aber die wenig beachtet wird, ist die der Kohlenstoff senken. Wir werden nämlich nicht nur, oder ich sage es mal andersrum, die Erderwärmung wäre schon wesentlich dramatischer fortgeschritten, wenn nicht zum Beispiel die Ökosysteme der Erde kostenlos ohne unser Zutun ungefähr 30 Prozent der Emissionen absorbieren würden. Das führt zum Teil zu verstärktem Pflanzenwachstum und dergleichen. Die Ozeane nehmen auch noch mehr umsonst 20, 22 Prozent auf. Das heißt, nur die Hälfte unserer Emissionen bleibt dann wirklich in der Erdatmosphäre, sonst wäre die Erderwärmung schon massiv weiter fortgeschritten. Wir sind aber gerade dabei, genau diese biologischen Freunde zu zerstören, also durch die Entwaldung des Amazonasgebietes zum Beispiel, Indonesien und dergleichen. Das heißt, wir tun genau das Dümmste, was man tun kann in der Situation, dass die Freunde, die uns zur Seite stehen, ungerufen, dass wir die töten. Und das muss natürlich gestoppt werden. Wir müssen die biosphärischen Senken verteidigen, wir müssen sie sogar stärken. Aber das alleine wird nicht reichen. Man wird noch zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre herausholen müssen. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich seit fünf Jahren ganz massiv beschäftige. Und zwar nicht irgendwelche Geoengineering-Vorstellungen, dass wir zehntausende Filter aufstellen, die die Erdatmosphäre reinigen, sondern das tun, was ganz einfach ist. Bäume pflanzen, Holz ernten und das Ganze möglichst verbauen langfristiger. Also letztendlich von der mineralischen gebauten Umwelt zu einer organischen gebauten Umwelt überzugehen. Das hat nur Vorteile und das könnte tatsächlich die Atmosphäre reinigen. Und darüber will ich ein bisschen was noch sagen. Genau, äh, gebaute Umwelt... Der Elefant im Klimaraum, wie ich es bezeichne, 40 Prozent der Emissionen weltweit kommen vom Errichten, Betreiben und Abreißen von Gebäuden und Infrastrukturen. Das ist ein Thema, was kaum jemand interessiert hat lange Zeit. Wir haben alle erbittert diskutiert über Flugscham und dergleichen. Also darf man ins Flugzeug steigen, um, was weiß ich, zu einem anderen Kontinent zu fliegen. Aber insgesamt macht der gesamte Flugverkehr nur zwei Prozent der Emissionen aus. Das 20-fache hat mit der gebauten Umwelt zu tun. Also es wäre allerhöchste Zeit, das sich damit auseinanderzusetzen. Aber es war nie eine Diskussion, die in irgendeiner Weise sexy oder so war, worüber man sich gestritten hat. Alles, was eingefallen ist den Leuten im Gebäudesektor, war Fassadendämmung und Nachverdichtung ja, von Baulücken im Wesentlichen. Aber entscheidend wird sein, aus welchem Material man baut. Und das, auf das will ich eingehen. Wir haben dazu eine Studie gemacht, die jetzt ganz massiv zitiert wird. Und die heißt Buildings, also Global Carbon Sink. Und die Idee ist, dass wenn man einen Baum pflanzt, äh, dann nimmt er über die Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre auf. Also die Biomasse ist letztendlich Luft-CO2. Wenn ich diesen Baum jetzt ernte und ihn verwandle in Bauholz und das verbaue über Jahrhunderte und dann auch wieder nutze und gleichzeitig sofort dafür sorge, dass nachgepflanzt wird, kann ich so eine Art Kohlenstoffpumpe kreieren. Ich würde nach und nach die Städte in gebaute Wälder verwandeln und ich würde sozusagen die Biosphäre ständig in einem dynamischen Gleichgewicht betreiben. Das hört sich erstmal ziemlich verrückt an. Wir haben es durchgerechnet, es funktioniert tatsächlich. Und es hätte eigentlich nur Vorteile. Das heißt, wir würden aus nachwachsenden Rohstoffen, aus nachwachsenden Baumaterialien unsere Umwelt gestalten, was viele Vorteile hat. Und wir würden quasi nebenbei, als Nebeneffekt dieses Wertschöpfungsvorganges, die Atmosphäre reinigen. Besseres Angebot kann man nicht machen. Und es ist in der Tat so, dass da enorme Mengen dabei gespart werden. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel dazu. Wir haben also ausgerechnet, was wäre, wenn man die zwei Milliarden Menschen, die wir erwarten, zusätzlich auf diesem Planeten bis zum Jahr 2020, 40, 45, was wäre, wenn die untergebracht würden in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, im Wesentlichen mit konventionellen Stahlbetongebäuden. Und da haben Sie hier rechts eine enorme Menge von zusätzlichen Emissionen, weil bei der Herstellung von Zement und bei der Herstellung von Z Stahl fallen ungeheure Mengen an Emissionen an. Sie würden allein dadurch über 70 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre bringen. Wir würden, wenn wir konventionell weiterbauen, würden man alleine schon das Pariser Abkommen killen in diesem Fall. Und wir haben ja gesagt, 90 Prozent wären Stahlbeton, 10 Prozent wären mit Holz zum Beispiel oder Bambus. Und wenn man jetzt die umgekehrte Rechnung macht, wir verwenden zu 90 Prozent Holz, Bambus, Hanf, wie auch immer, dann würden Sie die Emissionen von Stahlbeton also fast auf null fahren, auf 7 Gigatonnen. Man würde zusätzlich noch, also die würde man vermeiden, fast 70 Gigatonnen, Milliarden, wird zusätzlich 75 Gigatonnen speichern, langlebig speichern, langfristig speichern in den Gebäuden. Das heißt, wenn Sie das zusammenrechnen, kommen Sie auf ungefähr 140 Milliarden Tonnen CO2, die man eingespart hat, kompensiert hat. Und das ist schon 40 Prozent des Kohlenstoffbudgets, was die Menschheit noch zur Verfügung hat, was das 1,5 Grad Ziel angeht. Also absolut signifikant. Und es wären nur die Menschen, die zusätzlich dazu kommen. Mit anderen Worten, wir glauben, dass man einen Königsweg zum Klimaschutz gefunden hat, der Gebäude schafft, die ohnehin schöner sind, die ästhetischer sind, die besseres Raumklima haben. Die Erdbebensicher sind, die man inzwischen feuerfest bauen kann, da könnte man in alle Details gehen. Und diese Transformation des Bausektors würde ganz nebenbei die Atmosphäre reinigen von CO2. Weil das ist jetzt das Wichtige: das ist nicht nur Klimaneutralität, was ich, sondern ich würde klimapositiv sein. Ich würde nämlich sogar aktiv wieder Emissionen, historische Emissionen, entfernen aus der Atmosphäre. Kein anderer Sektor kann es anbieten. Wenn Sie den Mobilitätssektor klimaneutral machen, also Elektromobilität und im Wesentlichen mit grünen Strom dann können Sie bestenfalls auf Nullemissionen kommen. Das hier sind negative Emissionen, die Sie auf die Weise kriegen. Also, ich habe das jetzt in aller Schnelle vorgestellt, wir können es in der Debatte noch vertiefen. Wir glauben, dass das, man sagt ja immer so auf Englisch, there is no silver bullet, aber That's the silver bullet? So, und dafür muss ich natürlich entsprechend nachhaltige Forstwirtschaft machen. Wir schlagen eben gerade nicht vor, dass wir jetzt alle Wälder umhacken und äh, in Gebäude verwandeln, sondern es gibt fast eine äh, Milliarde Hektar degradierter Flächen auf diesem Planeten. Das wäre hier zum Beispiel der Sinai, den ich wieder aufforsten kann und aus diesen zusätzlichen Forstflächen würde man eben dann letztendlich die Städte der Zukunft bauen. Und dann hätte man einen doppelten Effekt. Man hätte hier wieder Ökosysteme, die dann nachhaltig beerntet werden. Und das Ergebnis der Ernte würde sozusagen in Konversion von Gebäuden gesteckt werden. So, das ist technisch, das spare ich mal alles, damit wir noch ein bisschen reden können, Frau Wissler. Zu diesem Zweck, um diese Ideen, nicht nur Holzbau, sondern auch andere Formen der Siedlungsstrukturen, Polyzentrik und so weiter, zu befördern, habe ich initiiert eine gemeinnützige GmbH, das heißt Bauhaus der Erde und das ist ein Essay, den ich in der FAZ geschrieben habe dazu. Und diese Idee wurde dann von Ursula von der Leyen tatsächlich aufgegriffen, auf europäischer Ebene gehoben. Es gibt jetzt diese große Initiative New European Bauhaus. Inspiriert war das durch das alte Bauhaus, das ist 1919 äh, gegründet worden in Weimar von Gropius und anderen. Ging dann nach Dessau, übrigens noch ein Jahr nach Berlin 1933, bevor die Nazis es dann zerstört haben. nicht? Und das Entscheidende daran war eben ein ganzheitlicher Ansatz, nämlich dass man alle Gewerke zusammenbringt, vom Schreiner bis zum Kunstmaler sozusagen. Und damals, 1919, war das natürlich ein transformatives, ein revolutionäres Konzept, weil es ging darum, nach den Zerstörungen des Ersten Weltkriegs vor allem Menschen, die nicht zur obersten Einkommensschicht gehören, mit menschenwürdigen Wohnraum zu versorgen um die industrielle Produktion, die serielle Fertigung, modular und natürlich damals Beton, Stahl, Glas. Aber heute würden wir eben diesen ganz ein, ganzheitlichen Ansatz wieder brauchen. Aber wir müssten innerhalb der planetaren Grenzen bauen, das heißt, wir müssten im Wesentlichen organisch bauen, wir müssten die Energie aus Erneuerbaren holen und so weiter. Mit anderen Worten, es ist Zeit für ein neues Bauhausprogramm, eine neue Bauhausbewegung wir versuchen, die Weltweit anzustoßen und es gelingt eigentlich ganz gut. So, und ähm, da müssen natürlich viele Aspekte angesprochen werden. Ich glaube, das ist ja ein Thema sicherlich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass nirgendwo sonst wie in der gebauten Umwelt die Klassenunterschiede eben manifest werden. Ne? Schauen Sie sich an, aus Brasilien, da gibt es eben, ob wir das Luxus nennen, rechts ist eine andere Frage, nicht? es ist ziemlich vulgärer Luxus. Aber auf der anderen Seite ist eben die Favela und da haben Sie eine Mauer dazwischen. Nicht? Also nirgendwo manifestiert sich am stärksten oder so stark eben der Unterschied in Einkommen und Vermögen wie in der gebauten Umwelt. Ja? Sie erkennen sofort, wenn Sie an einem Haus vorbeigehen, ob da reiche Leute leben oder nicht oder ob bettelarme Leute leben. Nicht? Und Woanders ist das gar nicht so stark zu erkennen. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir in einer anderen Form von Wirtschaft dann genau diese Klassenunterschiede beim Wohnen, beim Bauen überwinden. Und das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Schönheit ist natürlich auch ein Thema. Schönheit ist ein Gemeinschaftsprojekt übrigens. Das ist Jena. Manche von Ihnen werden die Stadt kennen, in der Toskana. Das ist der berühmte Palio der dann auf der Piazza del Campo stattfindet. Und wenn Sie sich anschauen, warum ist äh, Siena so schön? Nun, weil der Rat der Stadt im 11. und 12. Jahrhundert einfach vorgeschrieben hat, aus welchem Material die Häuser zu bauen sind. Die müssen nicht alle gleich groß sein oder gleich hoch. Ja? Aber man hat eine gewisse Homogenität der Erscheinungsform gefordert. Und daraus ist eben dieses Gesamtkunstwerk entstanden. Ne? Das heißt, das ist letztendlich ein soziales Projekt gewesen, diese Städte so zu bauen. Und da sind wir vollkommen weg, weil die heutige Vorstellung ist ja, dass man, wenn es nur billig genug wäre und genügend Land da wäre, dass man ja, 20 Millionen Einfamilienhäuser einfach in die Landschaft streuen würde, die alle gleich banal aussehen würden, vielleicht unterschiedliche Farbe haben. Und es wäre grässlich, das Ganze. Und wir fahren aber gerne nach Siena, um uns das anzusehen. Das heißt, viele... So, das überspringe ich mal. Genau. So könnte eine Stadt der Zukunft aussehen. Das ist ein Entwurf von Vicente Vaya aus Katalonien, Chefbaumeister von Barcelona, lange Jahre. Dort hat einen Wettbewerb in China gewonnen gegen 300 Mitkonkurrenten, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte, beziehungsweise die Stadt, die jetzt dort gebaut werden wird. Also eine Mischung aus lebenden Biotopen, aus Solarenergie, also Paneele, aus Holz, aus Technik verschiedener Art. So wird die gebaute Umwelt aussehen in Zukunft, wenn wir überhaupt es schaffen, in eine nachhaltige Wirtschaft zu kommen. Und wir werden jetzt, sind wir wieder beim Papst und beim Petersdom, wir werden tatsächlich jetzt im Juni eine große Konferenz abhalten, durch die Päpstliche Akademie, wo Ursula von der Leyen dann die Hauptrede halten wird, wo führende Architekten aus der ganzen Welt dabei sind. Und da wird es genau darum gehen, wie sieht die Zukunft der gebauten Umwelt aus? Und sie wird viel mehr wie ein Ökosystem aussehen als die Skyline von Chicago oder Manhattan. Die Zukunft wird grün und weich und feminin und bunt sein. Und nicht so, wie man es sich in den Science-Fiction-Romanen in den 1950er-Jahren vorgestellt hat. Und alles zusammen, das wäre die Hoffnung, wenn die Menschheit die Klimakurve kriegt und überhaupt die Nachhaltigkeitskurve kriegt, dann werden wir in eine digitale Kreislaufwirtschaft übergehen. Die digitale Revolution ist sowieso nicht aufzuhalten. Die wird die Arbeitswelt völlig verändern. Die wird verändern, wie wir wohnen und leben. Weil ich im Grunde genommen halt über Telekommunikation gar nicht mehr gezwungen sein werde, in Zentren zu pendeln jeden Tag. Und Sie wird aber gleichzeitig viel mehr auf natürliche Lösungen auch setzen. Und was dann auch passieren wird, und das ist vielleicht ein Punkt, den wir dann auch diskutieren sollten, was wäre, wenn wir von den fossilen Energien Abstand nehmen in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten, um das Klima überhaupt noch zu stabilisieren, dann wären ungeheure Kapitalstöcke wertlos. Saudi-Arabien wird dann wieder in den Zustand eines Vorentwicklungslandes zurückfahren. Katar hat im Wesentlichen nur den Zugang zu einem großen Gasfeld. Aber wenn Sie nach Doha gehen, da ist ein Wolkenkratzer neben dem anderen. Und das Ganze stinkt vor Geld. Aber all das wäre nichts mehr wert. Das heißt, die Länder werden dann reich sein, die über biologisches Kapital verfügen. Der Kongo wäre dann eines der reichsten Länder der Welt. Dort, wo im Augenblick größte Armut und Bürgerkrieg und was weiß ich nicht. Das heißt, es wird eine vollkommene Neubewertung des Kapitalstocks auf der Welt geben. nicht, Weil nur das, was regenerativ eingesetzt werden kann, dann wirklich wichtig ist. Ja? Und... Äh, das heißt, erneuerbare Energien und nachwachsende Ressourcen. Das ist das Entscheidende. Und da sind wir dann irgendwie dann doch wieder bei dem, was im, ja, der Club of Rome 1972, der Limits to Growth, war, wo es vor allem um Ressourcen ging, das Klimaproblem wurde damals noch nicht besonders ernst genommen, aber wo man eigentlich hin wollte, dass man sagt, wie komme ich in Richtung einer regenerativen Wirtschaft, die einerseits die kostenlose Energie der Sonne und des Erdkerns aufgreift und gleichzeitig materiell sozusagen Dinge im Kreislauf führt, wofür organische Systeme, natürliche Ökosysteme natürlich die idealen Helfer sind. Und dafür eine politische Ökonomie zu entwickeln, wäre spannend. Dafür habe ich nicht mehr die Lebenszeit, aber vielleicht irgendjemand, der zuhört. So. Und das ist das, was die Grundlage der Kreislaufwirtschaft sein wird. Wir werden eben Energie und Rohstoffe haben, die ubiquitär sind, ubiquitär, also für jedermann zugänglich, so wie die Luft zum Atmen, die wir ja auch nicht in Flaschen verkaufen. Es wird regenerativ sein, das heißt, Angebot der Sonne ist unerschöpflich, aber wenn Sie eben ein biologisches Material nehmen, dann wird es über den Kreislauf, über die Atmosphäre wie auch immer zurückgeführt. Und es soll skalierbar sein, das habe ich bei der Photovoltaik illustriert. Die Erdwärme ist übrigens auch skalierbar. Ob Sie einen Quadratmeter Erdwärme nutzen oder Fläche nutzen oder ganzes Fußballbild, ändert nichts an der Effizienz in diesem Fall. Das heißt, ich sehe, dass in 20, 30 Jahren wir, wenn wir die Kurve kriegen, uns fast komplett von Sonnenenergie sozusagen versorgen werden für alle industriellen Produkte und wir werden die Häuser klimatisieren, im Wesentlichen mit Erdwärme. Das ist die Erwartung. Und jetzt können wir natürlich darüber sprechen, wie schnell wir das russische Gas loswerden müssen oder so. Das können wir ja gleich tun. Aber in dieser Vision spielt das alles gar keine Rolle mehr. So, jetzt habe ich viel zu lange geredet, aber ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Geschafft. Ja, Professor Schellenhuber, ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Vor allen Dingen aber dafür, Sie haben einen sehr deprimierenden, das haben Sie selber auch gesagt, Einstieg gewählt. Ja, ich glaube, das gehört dazu, dass man sich klar wird über die Situation, in der wir uns befinden. Ich bin aber froh, dass Sie einen Ausweg gefunden haben, einen Ausklang, einen optimistischen Ausklang und vor allen Dingen auch deutlich gemacht haben, was könnten Wege sein. Sie sprechen über Visionen und ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar dafür, dass Sie nicht aufgegeben haben, in den vielen Jahren, in denen Sie über Klimaschutz, Klimawandel sprechen, über die Wege und so weiter, dass Sie diese Visionen entwickeln und dass Sie nicht müde werden, mit diesen Visionen tatsächlich auch immer wieder auch an die Politik zu gehen. Und das wäre jetzt die Überleitung zu unserem zweiten Gast, Janine Wissler, Vorsitzende der Linken, äh, Mitglied des Bundestages äh, für die Linke, du warst lange Zeit im Hessischen Landtag, warst dort unter anderem energiepolitische äh, Sprecherin, ähm, bist heute hier, du hast Visionen gehört. Welche Visionen hat denn die Linke in Sachen Klimaschutz? Ja, ich will erstmal vorweg sagen, dass ich äh, sehr beeindruckt bin, mal wieder von Ihrem Vortrag. Und ähm, weil ich finde, dass in der ersten Hälfte des Vortrags einfach nochmal die Dramatik, die wir ja eigentlich alle wissen, ja, aber nochmal so plastisch geworden ist und in der zweiten Hälfte aber nochmal so deutlich wurde, was für eine Chance auch darin steckt, wenn man die Gesellschaft und die Wirtschaft klimagerecht macht, wie es zu einer Verbesserung von dem Leben ja, der allermeisten Menschen beitragen kann also, und ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Wir haben uns ja ähm, kennengelernt vor einigen Jahren auf dem hessischen Klimaempfang und da haben Sie ja auch einen sehr beeindruckenden Vortrag gehalten und ich weiß noch, dass wir uns danach unterhalten haben und ich sie gefragt habe, wie fühlt sich das an, wenn man seit über 40 Jahren quasi den Weltuntergang vorhersagt. Und ähm, immer wieder warnt und ähm, Sie haben gesagt, ähm, der Umstieg wäre ja auch viel einfacher und viel unproblematischer gewesen, wenn man ihn eben deutlich früher eingeleitet hätte. Und äh, deswegen erstmal vielen Dank. Ich fand das unglaublich spannend, äh, den Punkt Gebäude als globale Kohlenstoff senken. Das war mir, das habe ich ähm, so ähm, in dieser Detailtiefe, kann ich das nicht und fand das äh, unglaublich spannend. Das erstmal vielen Dank äh, dafür. Ja, ich denke, dass die... Linke ja ein sehr, ähm, klares und konsequentes äh, Klimaschutzpolitische also äh, Programm für den Klimaschutz hat. Ich finde wichtig, ähm, den Punkt, den Sie auch gemacht haben, nämlich, dass wir die CO2 senken, die natürlichen CO2 senken erhalten müssen und ausbauen müssen. Das heißt ja auch ganz praktisch eben, dass es, ähm, wir aufhören müssen Wälder abzuholzen und wir hatten die großen Auseinandersetzungen am Hambacher Forst und im Dannenröder Wald, die ja auch eine große Öffentlichkeit hatten, aber natürlich wir ständig äh, Wälder zerstört und äh, das natürlich was natürlich ähm, absolut ähm, verheerend ist und ähm, deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Punkt aber natürlich müssen wir über die einzelnen Sektoren sprechen darüber reden wie wir zu einer Mobilitätswende äh, kommen also wie wir es schaffen eben da in dem Bereich die CO2 Emissionen deutlich zu senken und auch hier will ich noch mal sagen wir reden immer sehr viel über die Frage von ähm, Einschränkungen und Probleme die damit verbunden sind sind. Aber wenn wir mal ich glaube, dass wir auch, eine und ich will das auch gar nicht wegreden, gerade über Transformation der Automobilindustrie reden und Arbeitsplätze und Ängste, die damit verbunden sind. Und ich finde, darauf müssen wir Antworten finden. Aber ich finde, das jetzt auch mal nach vorne gerichtet so wie könnten Städte eigentlich aussehen? Ja? Wie könnten Städte aussehen, wo eben nicht so viel Platz verbraucht wird von äh, Autos, die da 23,5 Stunden am Tag in der Regel rumstehen, sondern wo man Platz gewinnen würde für ähm, Kultur, für, ähm, für gutes Wohnen, äh, für Grünflächen, also das eben auch zu diskutieren, was könnte das eigentlich auch Positives, ähm, also wie können wir diesen Umbau von Gesellschaft eben auch denken und eben auch im Bereich der Energieversorgung ähm wie kann man eben die Energiewende so gestalten, dass man nicht nur den Energieträger auswechselt, sondern eben das auch zu einer Demokratisierung führt. Ich fand, Hermann Scheer hat das ja immer sehr, ähm, also der leider viel zu früh verstorbene SPD-Politiker Hermann Scheer, der ja da auch ähm, bei Eurosolar ähm, der da Präsident war, ähm, der ja das auch mal sehr deutlich gemacht hat, gesagt hat, bei der Energiewende geht es zuvorderst um den Ausbau, Austausch der Energieträger, aber es geht eigentlich, also es geht darum, die gesamte Energiewirtschaft zu demokratisieren, zu dezentralisieren ja, und ähm, es geht hier auch um gesellschaftliche Machtverhältnisse und äh, das finde ich einen wichtigen Punkt. Das ist ja bei den Linken dann immer mal wieder die Diskussion, wenn also solche Wortmeldungen kommen, wie gerade von dir. Die Linke dürfe nicht grüner werden als die Grünen. Wie ist das? Ja, jetzt frage ich dich als Parteivorsitzende. Logisch. Ja, ich finde... Die, Linken, die Linke muss vor allem da konsequenter sein. Also, ich finde, dass, ich meine, wir haben seit vielen Jahren eine weltweite Bewegung und die hat sich auf die Fahnen geschrieben: System Change, not Climate Change. Und ähm, wer, wenn nicht eine antikapitalistische Partei wie die Linke, muss sich doch voll an die Seite dieser Bewegung stellen und sagen, es ist doch auch eine Tradition, in der, auch in der sozialistischen Bewegung, äh, dass wir gegen Ausbeutung kämpfen, Ausbeutung von Menschen und von natürlichen Lebensgrundlagen. Also deswegen finde ich, dass die Linke genau das zusammenbringen muss. Also der Kampf um Gerechtigkeit lässt sich ja nicht, also das lässt sich ja nicht trennen, die soziale Gerechtigkeit und die Klimagerechtigkeit. Und natürlich ist Klimaschutz eine soziale Frage. Und äh, ich war im Dezember war ich im Ahrtal gewesen und habe ähm, dort ähm, mit Menschen gesprochen, ähm, die durch diese durch diese diese Flutkatastrophe ja alles verloren haben, die ähm, wo so viele Menschen ums Leben gekommen sind, aber wo natürlich auch Menschen ihre Existenz, ihr Zuhause, ihre Wohnungen verloren haben. Und ich finde, das macht doch so deutlich. Und auch das, was Sie jetzt gesagt haben über die Frage, wie viele Menschen verlieren einfach ihre, ihre, ihr Zuhause, ja, weil sie einfach dort nicht mehr leben können. Und man muss ja immer sagen, also, das erste, also die Ersten, die es trifft, sind die Menschen im globalen Süden und die trifft es am härtesten. Aber gerade im letzten Sommer haben wir ja gesehen, dass wir auch ähm, in Europa mit den verheerenden Waldbränden, die es gab, eben dann ähm, in Deutschland mit den Überflutungen, äh, da haben wir ja gesehen, dass der Klimawandel kein fernes Horrorszenario ist, was irgendwann mal auf uns zukommt, wenn wir nichts tun, sondern er ist ja längst da. Also die Folgen sind ja jetzt schon spürbar. Die Frage ist halt nur, ob wir es noch auf ein irgendwie handelbares Maß begrenzen können, dass Purquip-Punkte nicht erreicht werden oder eben nicht. Und deswegen ähm, finde ich auch, ich finde, dass das gerade noch mal letztendlich, auch deutlich gemacht hat, ganz praktisch deutlich gemacht hat, teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels und deswegen finde ich, darüber müssen wir reden und ich finde, dass die Linke da die Partei sein muss, die ganz deutlich sagt, wir müssen beim Klimaschutz vorankommen, wir müssen das 1,5 Grad Ziel erreichen und wir müssen alles dafür tun und deswegen glaube ich, sollten wir das nicht gegeneinander diskutieren, sondern eben miteinander diskutieren, auch gerade wie man industrielle Transformation so organisiert, organisieren kann, dass Arbeitsplätze zukunftsfähig sind. Und das hilft halt nicht, an veralteten Technologien festzuhalten, sondern ähm, dafür braucht man gute Konzepte. Und die werden ja auch äh, in den Gewerkschaften erarbeitet und die gibt es ja auch. Und ich war jetzt in den letzten Monaten auch viel in Industriebetrieben gewesen, ja, zum Beispiel in der Automobilindustrie, aber auch in Werften. Und wenn man sich dort mit den Betriebsräten ähm, unterhält, dann sagen die oft, es gibt so viele Ideen, wie man Dinge äh, ressourcenschonender produzieren könnte. Wie man... Gelenkwellen leichter machen könnte, wie man Gewicht reduzieren könnte. Ja, also es gibt so viele Ideen aus der Belegschaft quasi heraus, weil die sind, sind ja, die sind ja vom Fach alle, die haben ja Ideen, wie man das anders machen kann, aber dass eben dann oft, dass da meistens es daran scheitert, dass eben ähm, das mit Investitionen verbunden ist und mit einer Umstellung verbunden ist und deswegen finde ich das auch im industriellen Bereich so wichtig, dass wenn wir über Transformation reden, darüber reden, wie können wir nachhaltig und klimafreundlich produzieren, aber auch darüber reden, wie können wir ähm, Wirtschaft so demokratisch, also auch eine Idee der Wirtschaftsdemokratisierung ja, und der Ausbereitung, der Mitbestimmung auch mitzudiskutieren, ähm, weil das, denke ich, ähm, einfach auch da an der Stelle notwendig ist. Ich würde, kann ich dazu gleich zwei äh, Punkte anfügen? Ich kann mich erinnern, ich habe mal lange Diskussion mit Sigmar Gabriel geführt, als Sozialdemokrat, mal früher Umweltminister, dann Wirtschaftsminister, und äh, weil Sie die soziale Frage angesprochen haben. Ich meine, wenn wir im zurückblicken, Geschichte der industriellen Revolution, zwei Jahrhunderte und so wurden ja auch die Gewerkschaften geboren und die Arbeitskämpfe, hat sozusagen Kapital und Arbeit miteinander gestritten, wie der Gewinn zu verteilen ist. Ne? Das ist weitgehend gelöst. Also natürlich bekommt die Arbeit sehr viel weniger als das Kapital, aber... Es ist dann oft genug, jedenfalls in unseren Gesellschaften, um damit einigermaßen auskömmlich zu leben. Aber die neue soziale Frage ist natürlich, wie man den Gewinn des Wirtschaftens verteilt zwischen den jetzigen und den künftigen Generationen. Das ist eine viel größere soziale Frage. Und wir können ja nicht einfach sagen, das kümmert uns nicht mehr, sondern ich muss im intergenerationell sozial gerecht sein. Und eigentlich jede Partei, die eben die soziale Frage sich auf die Fahnen schreibt, ob es jetzt die SPD ist oder die Linke oder wer auch immer, muss sich genau damit auseinandersetzen. Insofern ist die Nachhaltigkeit und die Klimafrage originär, glaube ich, auch eine Frage der Linken in diesem Fall. Weil sie ja sagten, noch grüner als die Grünen. Man soll so grün sein wie möglich, würde ich sagen, ganz gleich in welcher Partei. Und das ist eben wichtig, dass man in diesem Zusammenhang äh, äh, eben auch über Innovationen und dergleichen nachdenkt, weil, äh, wie Sie sagten, Frau Wissler, es ist in der Tat so, dass man eigentlich unendlich viele Möglichkeiten hätte, besser zu produzieren, Ressourcen schon. Und, äh, mein Beispiel ist inzwischen eben die Bauindustrie, mit der ich mich ganz massiv beschäftige, was sehr interessant ist vom Dachdecker bis hin eben zum CEO von Strabag oder wie auch immer. Und das Erstaunliche ist, und das geben die selber auch ganz offen zu, dass zum Beispiel die Arbeitsproduktivität im Baugewerbe über 50 Jahre fast nicht gestiegen ist. Ja. Das ist der unproduktivste Zweig aller, weil es so eben einfach war. Man betoniert irgendwas zu und... Verwende dieselben Techniken, aber macht das halt im riesigen Volumen und kriegt dafür viel Geld sozusagen. Innovationsdruck in keiner Weise da. Das ändert sich jetzt ein bisschen mit der Digitalisierung. Andere Branchen sind sehr viel produktiver, innovativer und so weiter. Das ist da nicht nötig gewesen. Jetzt kommt das Interessante. Ich habe dann oft jetzt mit Holzbaufirmen zu tun ja, oder solche, die dann andere organische Materialien einsetzen. Und die sind hochinnovativ. Sind oft kleinere, mittlere Betriebe, die die Digitalisierung zum Beispiel komplett einsetzen inzwischen. Es gibt einen österreichischen Betrieb, der baut gerade die Bibliothek der Technischen Universität von Singapur, ein fantastisches Tragwerk, das im Wesentlichen komplett mit dem Computer simuliert wird, mit künstlicher Intelligenz und so weiter entworfen wird. Die sind hochinnovativ. Aber die andere. Konventionelle Bauwirtschaft hat es einfach nicht nötig gehabt, innovativ zu sein. Die haben ja Geld verdient, ohne letztendlich eine große Anstrengungen zu machen. Insofern ist es absolut richtig, dass wir der Innovation eben auch eine Chance geben. Und nicht, indem man einfach den Markt beschwört, sondern die Innovatoren unterstützt. Ja, und die werden eben in einem großen Unternehmen oft eher unterdrückt, oder Startups werden aufgekauft und stillgelegt, damit keine Konkurrenz entsteht. So sieht das in Wirklichkeit aus. Wir sind jetzt gerade wieder bei dem etwas deprimierenderen Teil. Ich würde aber darauf noch mal zurückkommen. Sie haben die Regierung beraten, den Papst beraten, ähm, viele andere auch. Sie waren auf, ich glaube, Sie waren auch auf vielen Klimagipfeln gewesen, haben das miterlebt. Leider, ja. Ähm, ja, ich glaube, auf der einen oder anderen haben wir uns noch getroffen. Paris haben wir miterlebt. Das war die Verlängerung, der Kampf darum, dass es wenigstens unter zwei Grad äh, bleibt ähm, und wir wissen, Heute, Stand heute, das wird möglicherweise nicht erreicht. Ich will von dem Deprimieren wieder wegkommen, sondern hin zur Frage, wie, was muss eigentlich getan werden? Was können wir tun? Außer Aufklärung, Ideen entwickeln. Ich würde noch mal hinkommen was sind Partnerinnen und Partner möglicherweise für die Umsetzung dieser Ideen? Was müsste getan werden, außer der Linken natürlich, die offenkundig Partnerin sein könnte, aber was muss getan werden, damit endlich was passiert? Nee, ich glaube schon, dass etwas passiert. Also wenn ich das vergleiche, natürlich 1990 ist der erste Sachstandsbericht des Weltklimarates erschienen, IPCC. Und da stehen im Wesentlichen die wichtigsten Szenarien drinnen. Nicht, was die Klimafolgen angeht, also dass die Kipppunkte so nahe sind. Das haben wir erst in den letzten 10, 15 Jahren wirklich nachweisen können. Ne? Das hat man damals als ferne Bedrohung angesehen. Aber wie die Erderwärmung fortschreitet, das war damals schon relativ klar. Und äh, es wurde eben in keiner Weise als eine Frage des Heute empfunden. Ne? Ich habe manchmal eben auch von der Diktatur des Jetzt gesprochen, ne? dass ich immer Probleme löse, die schnell lösbar sind und alle langfristigen Probleme, die auch schwer zu lösen sind, halt einfach zur Seite schiebe. Ich glaube, das ist auch... Der Mechanismus der Politik. Als Politiker muss ich Erfolge vorweisen. Ne? Wenn ich sage, ich mache etwas, was in 50 Jahren Großteil der Menschheit zugutekommt, aber euch erstmal was abverlangt, dann wird man nicht wiedergewählt. In ist, vierjährigen Weibchen. Das ist, un ist das unvorstellbar. unvorstellbar ja. nicht? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass seit 1990 wir letztendlich den Diskurs gewonnen haben. Ich drück's es mal so aus: ja, dass. Verrückte Klimaskeptiker und was weiß ich nicht alles, Spinner aller Art, Lobbyisten, dass die eigentlich inzwischen wirklich die Klappe halten im Wesentlichen und dann nicht mehr ernst genommen werden. Und es waren ganz verschiedene Allianzen, die entstanden sind. Eben Papst Franziskus, Grünien, Enzyklika wer hätte sowas erwartet? Greta Thunberg, 16-Jährige, die sich mit einem Pappschild auf die Stufen des Parlaments von Schweden setzt, da in Stockholm und so weiter... Ganz seltsame Allianzen sind entstanden. Ich glaube, der Diskurs ist inzwischen gewonnen in dem Sinn. Aber wir haben eben diese bitteren 30 Jahre verloren. Nicht? Aber in diesen 30 Jahren umgekehrt, um wieder positiv zu sein, sind natürlich innovationsmäßig, auch was Institutionen angeht und so weiter, viele Dinge passiert. Dass wir einmal in der Lage sein würden, für 2 Euro Cent die Kilowattstunde über Photovoltaik zu produzieren, ne? in guten Standorten. Das konnte man sich damals nicht vorstellen. Ich kann man noch erinnern, 1994 hat Angela Merkel, die nun theoretische Physikerin ist und gut informiert und die ich auch nach wie vor sehr schätze, äh, im Radio noch verkündet, dass die Erneuerbaren niemals mehr als 4% bei der Stromproduktion beitragen könnten. Ne? Das ist natürlich inzwischen völlig obsolet. In anderen Worten, eigentlich haben wir so viel technischen Fortschritt, auch durch die Digitalisierung, die niemand so vorhersehen konnte, dass wir selbst regelnde Systeme haben, fantastische Sensoren und so weiter. Wir haben eigentlich so viele Werkzeuge angehäuft, fantastische Werkzeuge, dass wir die natürlichen Ressourcen wie eben Sonnenenergie, Erdwärme und so weiter, nachwachsende Rohstoffe eigentlich nur nutzen müssten. Mit anderen Worten, das Zeitfenster wird immer kleiner, aber gleichzeitig ist unsere Kraft, das Fenster offen zu halten, auch immer größer geworden. Nicht? Und es ist jetzt die Frage, wer gewinnt am Schluss. Janine, du erlebst ja die Diskussion im Bundestag äh, mit, auch zum Thema äh, Klimawandel, Ausstieg aus äh, den konventionellen Energieträgern und so weiter. Was erlebst, wie erlebst du das aktuell? Wird, werden die Worte des Mahners tatsächlich wahrgenommen? Werden die umgesetzt in eine andere Politik? Ich glaube, dass das große Problem ist, also ich meine, dass es den, dass der, dass es den Klimawandel gibt also, und dass der Menschen gemacht ist, ähm, akzeptieren ja alle Fraktionen bis auf eine im Deutschen Bundestag, äh, dass dringend was getan werden muss, äh, sagen auch alle. Ich glaube, dass das große Problem ist, ähm, dass man dafür also zum einen Geld in die Hand nehmen muss und das eben einfach auch nicht dem Markt überlassen kann. Und ich denke, das ist eines der ganz großen Probleme, das ich auch äh, bei der Ampel sehe. Dass wir reden ja, also weil als Sie das auch noch mal gesagt haben, die Frage Generationengerechtigkeit, ja, was ich total wichtigen Punkt finde, gerade in dieser Frage, aber wir diskutieren ja an einem anderen Punkt immer, wo, wo über Generationengerechtigkeit gesprochen wird, also in Form von Schuldenbremse und man darf keine Kredite aufnehmen. Ja, also was ja, ich, das hat das mit Generationengerechtigkeit zu tun, wenn wir nachkommenden Generationen äh, eine marode Infrastruktur und äh, die folgen des Klimawandels hinterlassen und deswegen glaube ich, ist, ein, ist das Problem, dass einfach die Maßnahmen, die eingeleitet werden, einfach nicht ausreichen, ähm, weil man einfach jetzt so massive Investitionen bräuchte und einen so massiven Umbau bräuchte, um eben das ähm, den Klimawandel noch zu begrenzen. Also das sehe ich als ein Problem und eben wirklich das Eingreifen auch ähm, in, den, in den Markt und auch in die, die, die Eigentumsstrukturen ähm, im Bereich, ähm, in, in Bereichen da einzugreifen. Weil es ist ja immer, Sie haben jetzt auch über Kapitalismus gesprochen und es gibt ja immer so gemeinhin, irgendwie wird ja gerne gesagt, dass der Kapitalismus und der Markt so unglaublich viele Innovationen hervorgebracht hat. Aber wir sehen ja doch gerade, dass genau diese Eigentumsstrukturen, diese Marktstrukturen eben auch Innovation total blockieren. Ja, es waren ja die großen Energiekonzerne, die natürlich ein großes Interesse daran hatten, dass ihre zentralistische Erzeugungsstruktur und ihre, ähm, ja, ihre Großkraftwerke ähm, da in Betrieb bleiben und die ja auch dann jahrelang auch immer wieder lobbyiert haben, bis das erneuerbare Energien Gesetz zum Beispiel ziemlich zerschossen war. Ja? Also da ist ja ähm, und eben auch viele andere Maßnahmen nicht ergriffen wurden. Also von daher glaube ich, ähm, dass die Ringlichkeit abstrakt, allen ähm, also dringend klar, klar, aber die Frage ist halt, was ist ähm, der Hebel dafür und ich glaube, dass man den Klimaschutz am Ende nicht durchsetzen kann, wenn man nicht bereit ist, auch Eigentums- und Machtstrukturen in dieser Form in Frage zu stellen und wenn man die Eigentumsstrukturen so lässt, wie sie sind, ähm, dann glaube ich, wird das einfach nicht funktionieren, zumindest nicht so schnell, wie es sein müsste und deswegen finde ich wichtig, dass wir als Linke äh, das auch stark machen, ähm, und deutlich machen, äh, dass wir eben, ähm, dass es miteinander zusammenhängt, also die äh, Rettung, die Schutz des Klimas eben zusammenhängt, auch mit einer demokratischen Art und Weise zu wirtschaften. Und den Punkt, äh, den geht natürlich die Ampel überhaupt nicht an. Und äh, da scheint mir das Problem zu liegen. Also, wie gesagt, von daher finde ich, als Linke müssen wir sagen, wir brauchen eine Umverteilung, wir brauchen massive Investitionen in die Bereiche, in denen es notwendig ist. Und wir brauchen eben eine Veränderung von Eigentumsstrukturen und eine Demokratisierung. Ich guck jetzt mal in Richtung Steffen. Ich würde ganz gerne eine Frage doch noch stellen, weil wir leben in einer ziemlich absurden Situation. Dieser furchtbare Krieg gegen die Ukraine führt plötzlich auch zu Energie politischen äh, Fragestellungen raus, aus den konventionellen Energieträgern, ist das, könnte das, man, das ist, ich sage es absurd, äh, aber to trotzdem der Start auch für einen, einen anderen Zugang zu einer Ener Energiewende sein. Nein, das, äh, es hört sich natürlich also fast zynisch an, ne, so zu argumentieren und wissen, mit welchen Opfern das erkauft werden wird, aber natürlich liegt plötzlich bloß, die Tatsache, dass eben, was ich eingangs ja auch schon sagte, dass ein Großteil der, des Angebots an fossilen Energien aus Ländern, Staaten kommt, die mit Sicherheit keine sozialen Marktwirtschaften sind oder liberale Demokratien oder demokratische, sozialistische Staaten, wie auch immer, eher Mafia-Staaten sind. Also das würde ich auch wirklich so sagen. Und wenn man also die Geschichte der Zerschlagung der Sowjetunion sich anschaut und wie dann unter Jelzin das Gemeinschaftsgut verteilt wurde. Ja, eine Handvoll ja, von KGB-Agenten, wie auch immer, also ist jetzt natürlich alles Holzschnittartig, aber ein bisschen kenne ich die Geschichte tatsächlich nicht, ja, die dann unermesslich reich wurden, während eben der Rest des Volkes leer ausging. Ja. Das sind Mafia-Strukturen wirklich. Und diese Mafia-Strukturen nähern sich vom Verkauf von fossilen Ressourcen auf jeden Fall. Und jetzt wird eben auf eine Weise, die überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun hat, den Leuten vor Augen geführt, dass eben diese Konzentration von Ressourcen in den Händen weniger, dass die eben hochgradig gefährlich ist, dass wir enorm abhängig sind und dass eigentlich die demokratischste aller Energieformen, nämlich die erneuerbaren, das wir immer verhindern können. Nicht? Und insofern wird das natürlich, erstmal wird mehr an Emissionen entstehen, weil die Kohlekraftwerke etwas länger laufen werden. Ich war ja Mitglied in der Kohlekommission und so weiter und manche wollen auch die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Aber das ist ein Übergangsphänomen. Was klar wird, glaube ich, für alle ist, dass wir zu einer Energieform kommen müssen, zur Energieversorgung kommen, ja, die allen Menschen den gleichen Zugang gewährt. nicht Und das sind genau die Erneuerbaren. Und so gesehen ja, ist der Übergang zu Sonne, Wind, Biomasse, Hydroelektrische tatsächlich ein gesellschaftliches Fortschrittsprojekt. Ein friedliches. Und ein ja, es wird sogar verhindern, zukünftige Kriege. Steffen, ich gucke mal, weil wir hatten die Möglichkeit eingeräumt, dass es über den Chat Anfragen gibt. Ist da was angekommen? Sie haben natürlich hier auch im Saal die Gelegenheit. Dann melden Sie sich einfach. Ich kann zwar relativ schlecht gucken wegen des Lichts, aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin. Steffen? Es gab eine Reihe Rückmeldungen in den verschiedenen Chats. Erstmal ein großes Lob und vielen Dank für den Vortrag und auch viel Zwischenapplaus bei den Redebeiträgen. Das führe ich jetzt aber nicht weiter aus. Ich fasse die Fragen mal ein bisschen zusammen. Ich werde versuchen, auf einige einzugehen, aber nicht auf alle. Die erste Frage, die vielleicht auch im Zusammenhang mit Russland interessant sein könnte, wurde recht früh gestellt, nämlich die, ob es eventuell auch Staaten oder andere Akteure gibt, die gezielt auch ein Interesse haben könnten, bestimmte Kipppunkte eskalieren zu lassen oder die Klimakrise gezielt laufen zu lassen. Dann gab es eine Frage in dem Komplex Holzbau, also die Frage zur organisch gebauten Umwelt und die Nachfrage, ich glaube auch in Anschluss an Dinge, die Janine gefragt hat, inwieweit diese organisch gebaute Umwelt marktförmig errichtet werden kann und ob es hier eher Triebkräfte auch gibt, des Kapitalismus, die wir sozusagen kennen, die das beschleunigen können oder ob, ich, ob sich hier nicht auch Strukturen bauen, die eigentlich dem, was wir brauchen, entgegenstehen. In dem Zusammenhang auch die Frage, ob die Technologien, die hier entwickelt werden, ob die nicht zwingend Open Source sein müssten. Vielleicht ein bisschen Suggestivfrage, aber ähm, Sie werden schon wissen, wie Sie die beantworten wollen. Und von äh, Ulrich Brandt, also Professor Ulrich Brandt, der, der bei uns ja auch Fellow ist, noch mal eine Nachfrage, ich würde sagen leicht skeptisch, zu dem demonstrativen Optimismus bei erneuerbaren Energien. Ob nicht die notwendig zu errichtenden Systeme zur Nutzung der Erneuerbaren äh, in diesem Umfang, der uns bevorsteht, nicht auch neue massive Probleme schaffen, Nämlich, weil zur Errichtung dieser Systeme auch massive Ressourcen benötigt werden und ob wir nicht stattdessen auch stärker über die Reduktion reden müssten, also die Stoffverbräuche insgesamt zu senken, statt diese Vision von unendlich viel Energie nach vorne zu stellen. Also ist nicht auch der Rückbau bestimmter Branchen und Bereiche äh, notwendig? Das würde ich jetzt mal so als Paket hier lassen. Danke, danke Steffen Kühne dafür und liebe Grüße an Uli Brandt natürlich, der bei uns unter anderem einen Joe Fix zu sozialökologischer äh, Transformation äh, mitleitet und da ganz aktiv ist. Also ich bin ganz froh, dass wir ihn äh, haben. Leider heute nicht hier, hat in Wien andere äh, Veranstaltungen. Ich würde vielleicht an die letzte Frage noch eins mit ranhängen, hatte ich mir unter anderem auch vermerkt. Äh, ich hatte eingangs über den Club of Rome gesprochen, über den Bericht, vielleicht doch nochmal zum Thema Wachstum. Ähm, ich glaube, da äh, sollten wir nochmal nachhaken. Ist das nicht auch eine Frage, die stärker auch in den öffentlichen Diskurs muss, auch in den politischen Diskurs? Ich würde aber, wenn Sie gestatten, zunächst mal so, nee, Frau Wissler, meine, streitet euch nicht. Also einer fängt jetzt an. Ich denke mal Janine vielleicht und äh, Sie würden dann... Dann fasse ich mich kurz, weil ich hatte das jetzt schon so verstanden, dass die Nachfrage mehr an Sie ging. Ähm, ich finde aber einen wichtigen Punkt, der angesprochen ist, ist diese Frage der auch Energieeinsparung und ähm, wie man eben auch ressourcenschonender äh, wirtschaften kann und äh, auch gesellschaftsressourcenschonender ähm, ähm, organisieren kann. Also das finde ich einen wichtigen Punkt, äh, weil ich auch glaube, wir müssen wirklich von diesem hohen Energieverbrauch auch runter. Und ähm, ich finde, da müssen wir eben genau über diese ganzen Fragen sprechen, wie können wir stehen, anders organisieren, wie können wir Wohnen anders organisieren, also alleine, ähm, also wenn wir darüber reden, dass jeder ein Recht auf Mobilität haben soll, ähm, dann ist es ja dann müssen wir aber Konzepte entwickeln, wie man, sage ich mal, diesen ganzen erzwungenen Verkehr vermeidet. Also, dass Menschen tagtäglich ewig lange Wege pendeln, weil sie sich entweder die, die, die Preise in der Stadt gar nicht leisten können, ähm, weil es im ländlichen Bereich ähm, keine Arbeitsplätze oder wenige Arbeitsplätze gibt. Also deswegen finde ich der ganze Bereich wirklich einer vernünftigen Strukturpolitik, einer Regionalentwicklung, ja, die eben nicht dazu führt, dass Menschen, die Menschen, die jeden Tag da im Stau stehen und in die Städte reinpendeln, ist ja keine Mobilität, sondern das ist einfach eine wahnsinnige auch Lebenszeitverschwendung und das verbraucht so viele Ressourcen. Ja, oder eben überhaupt das das ähm die, die Anzahl der Autos zu reduzieren, also indem man ähm, natürlich den ÖPNV stark ausbaut. Ich meine, wir haben äh, das Problem, dass ja viele, ähm, viele Regionen ja fast abgehängt sind äh, vom öffentlichen Personennahverkehr. Da fährt kein Bus, da fährt keine Bahn und ich finde, was man sehr schnell machen könnte, äh, zumindest schneller als Neubauprojekte, wäre wirklich stillgelegte Bahnstrecken wieder zu reaktivieren, ja, die in den letzten Jahren stillgelegt wurden, Bahnhöfe, die stillgelegt wurden, also da sind ja immer noch, die sind ja noch Trassier die sind in der Regel umbebaut, also da eben auch sowas äh, zu erneuern, dass man dann im ländlichen Raum wird man dann nicht morgen aufs Auto verzichten können, aber die Menschen müssen eben auch nicht mehr so weit, äh, also sie müssen, also es gibt dann zumindest die Möglichkeit eben nicht mehr den ganzen Weg äh, mit dem Auto zurückzulegen, sondern eben ähm, mit Bus und Bahn und das ist natürlich, also ich finde gerade im Bereich der Mobilitätswende liegt ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt zur Einsparung von Energie, also sowohl ähm, ähm, im äh, im Bereich Automobilindustrie und die umzubauen, als auch im Bereich des ÖPNV. Und da finde ich auch, also müssen wir auch über viele Entwicklungen natürlich in der Automobilindustrie sprechen. Ja, es ist ja eben einfach so, dass in den letzten Jahren, ich glaube jetzt mittlerweile jede dritte, vierte Neuzulassung ist ein SUV. Ja, also das steht doch in keinem Verhältnis. Ja, ich meine, zwei Tonnen Blech transportiert 70 Kilo Mensch. Und das sind Zeiten des Klimawandels. Also nicht nur, dass die Dinger in jeden Radweg reinragen und in die normalen Parkplätze gar nicht reinpassen, aber was ist das für eine Ressourcenverschwendung? Das ist doch absurd. Das ist doch eine absurde Ressourcenverschwendung und ich finde, an der Stelle muss man auch eingreifen und klare Vorgaben machen. Also heute hätten doch Autos auch keine Katalysatoren, wenn das nicht irgendwann mal gesetzlich festgeschrieben worden wäre. Und ich finde, diesen Irrsinn in der Automobilindustrie, dass man immer zu immer hochmotorisierten Autos kommt, ja, wo man dann noch irgendwie so ein grünes Label noch irgendwie drüber klebt oder das versucht, die aber immer schwerer werden und immer mehr Gewicht haben. Ich finde, das ist ein Ansatz, der wichtig ist und wo man, finde ich, sehr praktisch auch über Ressourceneinsparungen reden kann, weil ich finde auch, wir müssen darüber reden, wie wir hier auch einsparen können. Ja, ich würde da direkt anschließen, weil das ist eines unserer wichtigsten Themen beim Bauhaus der Erde, ist natürlich, welche Materialien man verwendet welche Funktionen, Strukturen, aber auch die Wiederbelebung des ländlichen Raums in diesem Fall. Das heißt, wir haben ganz klar eine Art polyzentrische äh, Vision davon, so wie das ja in den größten Blütenzeiten der Menschheit, äh, also Mesopotamien etwa, äh, griechische Antike, Renaissance in Oberitalien, dann auch in Deutschland im 18., 19. Jahrhundert. Ja. Die kleinen Städte, Weimar und so weiter. Nicht, das waren kulturelle Blütezeiten, wo eben nicht sich alles auf ein riesiges Monozentrum bezogen hat. Und ich habe in England gelebt zum Beispiel, da musste man zwei Stunden nach London hineinpendeln, ne. sozusagen morgens und abends wieder raus, weil es völlig unmöglich war, da in der Innenstadt vernünftig. Zu wohnen und dergleichen. Das ist natürlich Irrsinn und der hat aber zu tun, letztendlich in der Tat mit dieser Wachstumsideologie, äh, Philosophie, wie auch immer man sie nennen will. Und das wiederum ist die Logik einer Goldgräberökonomie. Ja? Sie auf eine Goldmine stoßen, dann ist das einzige Interesse, sie erstens zu verteidigen und jeden zu erschießen, der einem zu nahe kommt, also territorial zu sein, aber zweitens die Ausbeutung zu steigern. Und wenn man dann wirklich viel Gewinn macht, dann sucht man nach einer neuen Goldmine und es wächst und wächst und wächst. Dieses exponentielle Wachstum ist die direkte Logik einer extraktiven Wirtschaft. In einer zirkulären Wirtschaft ist... Wachstum überhaupt kein Thema. Und in der Menschheitsgeschichte, wenn Sie sich die verschiedenen Hochkulturen anschauen, die haben immer versucht, in eine Art Gleichgewicht zu kommen. Nicht? Und das war sozusagen das Ideal, dass alles in einem gleichmäßigen Fluss ist. Nur mit der Aufschließung und Ausbeutung der fossilen Energien ist das System explodiert letztendlich. Also Suffizienz, Genügsamkeit. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Lebensqualität und der sozialen Qualität ist natürlich absolut sinnvoll. Ich will kurz auf die anderen Fragen noch eingehen, wegen, ähm, wenn wir zu organischen Materialien übergehen, äh, nachwachsenden Ressourcen, wie man das organisiert, ob das wieder großkapitalistisch organisiert wird oder kleinsozialistisch oder was auch immer. Nun, für mich sind... Also gerade organische Baustoffe, was absolut faszinierend ist, weil man sich eben einfach vorstellt, ich habe ein Stück Land, einen Garten und ich kann in dem Garten das Baumaterial für meine Nachkommen anpflanzen. Und das wächst dann heran, ne? so wie ich eben Solarenergie ernten kann, wie auch immer. Das heißt, so wie die erneuerbaren Energien, was die demokratischste Energieform sind, so ist, sind meiner Ansicht nach organische Baumaterialien die demokratischste aller Materialformen auch, nicht? Und das ist auch eine schöne Vorstellung. Und jetzt das Letzte, ja, in der Tat gibt es Politiker, Regime, wie auch immer, die letztendlich sogar am Zusammenbruch des Klimas interessiert werden. Ähm, an der Stelle sollte ich das vielleicht wirklich erzählen. Ich habe... 2003, und das sage jetzt nicht, um mich wichtig zu machen, weil das ist natürlich im Augenblick ein heißes Thema, aber es war ein nachdrückliches Erlebnis, hatte ich mit Putin eine Diskussion in Moskau. Da hat, äh, damals war die Russland noch Teil der G8 in diesem Fall. nicht Und da gab es 2002, glaube ich, eine Debatte und über den Klimawandel, ob man das ernst nehmen soll oder nicht. Und dann sagte Putin, ja, ich lade ein nach Moskau, ich lasse die Russische Akademie der Wissenschaften organisieren, ein großes weltweites Symposium. Und ich war dann im Organisationskomitee auch und bin mir einfach nach Russland gereist. Und es waren interessante Erfahrungen dann auch, wie das von der Russischen Akademie angegangen wurde. Und äh, die haben kein Klischee ausgelassen, aber das will ich jetzt im Detail nicht erzählen. Und, und dann kam zu der letzten Vorbereitungssitzung Putin dazu nicht? und letztendlich hat er argumentiert, sehr intelligent, aber absolut zynisch und sagte, wir freuen uns über die globale Erwärmung. Russland hat fruchtbare Böden bis zum Eismeer hoch und wir werden nur profitieren davon, andere Länder werden darunter leiden. also her mit der globalen Erwärmung. Über Permafrostboden haben Sie mit ihm da gesprochen? Ich meine, ja, das wäre es dann zum Beispiel es war, ein Thema, ne? es war dann der Minister für Naturkatastrophenhilfe da und der war ziemlich entsetzt über das und sagte: Er hat übrigens, hat Putin eben doch nicht recht gehabt, hat einen Fehler gemacht. Es ist richtig, dass Russland anders als Alaska zum Beispiel fruchtbare Böden bis zum Eismeer hoch hat. Aber wenn ich Getreide anbaue, brauche ich außer dem Boden noch Sonneneinstrahlung. Ja? Und die Sonne steht einfach zu niedrig da oben. Das heißt, es funktioniert gar nicht. Steffen, sind noch Fragen? Oder sind Fragen hier im Saal zum Beispiel? Ja, dann einfach, äh Steffen, du hast... <lacht> es ist nicht so, dass wir nicht genug Mikros haben, aber wahrscheinlich... Ja, wir sozialisieren die Mikros, alles klar. Äh, Uwe, guck mal hier auf der rechten... Von mir auf der rechten... Okay. Ja, ja, ich hatte selbst eine Frage, aber so. ich würde erstmal natürlich ja, Publikum lassen. Und zwar, doch, Sie, ich bin hier Mitarbeiter, machen Sie erstmal das Ganze. Ja, ich hätte eine Frage an Frau Wissler. Sie haben ja erzählt, dass Sie auch Betriebe besucht haben und äh, eigentlich festgestellt haben, dass da doch eine ganze Menge Innovationskraft von Seiten der Belegschaften da ist, was vielleicht so ein äh, Umbau von äh, oder Veränderungen in umwelttechnischer Hinsicht äh, erkennbar war. Jetzt ne? wäre meine Frage, äh, eigentlich gibt es ja auch eine Menge Widerstand von Seiten von Gewerkschaften, wenn natürlich so eine äh, Firma geschlossen werden müsste oder sowas. Ne? Eigentlich bräuchte es ja auch die Gewerkschaften als ein Partner mehr und auch die Belegschaften. Wie könnte man zum Beispiel äh, den Belegschaften mehr Rechte einräumen? Sagen wir mal, wenn die wirklich solche innovativen Gedanken haben, dass sie dann auch berechtigt wären, ähm, äh, so, äh, so, äh, nee, so Unterstützungen, äh, ich weiß nicht, mir fällt gerade das Wort nicht ein, äh, finanzielle Unterstützungen zu bekommen für Innovationen, die jetzt... Äh, ökologisch eine Firma aufwerten würden oder umbauen würden. Dass also nicht nur die Firmen selber, sondern die Belegschaften eigentlich mehr Rechte bekämen, sodass sie eben auch mehr sich einbezogen, einbezogen werden in den, in den Umbau des, des Systems. Das würde mich mal interessieren. Vielen Dank. Geh mal rüber. Wir sammeln vielleicht. Ja. Wer war es hier noch? Ähm. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag, für die anderen Beiträge. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, woher diese Verbindung kommt zwischen den Energieformen und der Demokratisierung sozusagen der Energieversorgung. Also wenn ich es richtig verstehe, hängt es ja irgendwie mit der ubiquitären Verfügbarkeit zusammen, dass daher sozusagen der Gedanke kommt, darum ist es irgendwie ähm, ja naheliegender, dass es dann auch demokratischer verwaltet wird oder demokratischer verfügbar ist. Ähm, aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum nicht da dann diese Goldgräbermentalität, wie Sie es jetzt nennen, oder einfach die kapitalistischen Zwänge äh, zur Verwertung ähm, da nicht auch einfach zutreffen sollten und eben diese Goldgräber dann da rangehen wollen und die ähm, Menschen davon ausschließen wollen. Weil auch wenn die Form der Energie ja grundsätzlich ähm, ubiquitär da sind, ist ja die Verfügbarmachung sozusagen der Energie nicht unbedingt für alle Menschen ähm, möglich. Gut, ja hier vorne noch eine Frage, Uwe. Der Kollege, der jetzt gerade mit dem Mikro unterwegs ist, ist übrigens Klimareferent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja. Uwe Witt. Also ich habe äh, an einer Stelle Ihren Optimismus nicht verstanden. Wenn wir das heutige Baugeschehen in einer Stadt wie Berlin angucken, dann sind die Bauten, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls, vielleicht kriege ich was nicht mit. Ja? glaube ich nicht an. Ja? Oder Sie müssen einfach reinsprechen. Oh, Danke. Entschuldigung. Hört man mich jetzt? Ja. ja? Ähm, also mir ist nicht bekannt, dass ein bemerkenswerter Anteil von Neubauten in Berlin in der erforderlichen Weise äh, gebaut würde. Ähm, äh, ein geplantes Objekt in China nützt mir da wenig. Oder äh, was weiß ich, südlich vom, vom äh, Potsdamer Platz, da ist was geplant, also da bei dieser U-Bahn-Haltestelle. Ähm, das ist das einzige, von dem ich zurzeit weiß. Ähm, und ähm, ja, es wird viel gebaut, also zu wenig im Verhältnis zum Bedarf an Wohnungen, aber es wird viel gebaut, aber es wird nicht in der erforderlichen Weise gebaut. Ich muss mich dem da auch ein bisschen anschließen. Sophie Drünert, ich bin hier aus der Senatsverwaltung äh, für Umwelt und wir hatten auch letztens hier im Kalibknechthaus eine ganz spannende Veranstaltung, die hieß äh, Auf dem Holzweg ähm, und es ging um die äh, Rolle des ähm, ja, Holzbaus und ähm, da ging es auch darum, da hatten wir einen Professor von der Uni Eberswalde ähm, der davon berichtete, wie schwer es heutzutage ist, überhaupt legal geschlagenes Holz und FSC-zertifiziertes Holz zu bekommen. Äh, ah, ich bin so schlecht mit Namen. Sie kennen den wahrscheinlich. So, war ein, Ja. Ähm, und ich sehe die Skalierbarkeit einfach nicht gegeben. Also der Druck auf die Ressource Holz ist schon derzeit so unglaublich groß, dass es auch zu Lasten der Biodiversität geht. Und ähm, also der, der jetzige Bedarf nach, nach Wohnungen in den Städten, in den Dörfern ziehen sie ja alle weg, so wie ich auch aus meinem 250-Einwohner-Kaff. Ähm, also äh, also ich, ich, ich bin da einfach nicht so optimistisch wie Sie. <lacht> Was natürlich immer auch schön ist, auf so einem Podium dann so als Fazit zu haben, aber ähm, das ist einfach so ein einfacher Quick-Fix, der technisch ist und das muss einfach äh, überhaupt unsere Lebensweise sich fundamental wandeln und ähm, ja. Und also selbst wenn wir mehr auf Holz setzen, es werden nicht alle Bestandteile eines Gebäudes aus Holz gebaut werden. Und ich glaube nicht, dass es da wirklich zu einem äh, erheblichen Einspareffekt dann geben, kommen wird. Das war übrigens okay. auch meine Frage. Letztendlich, wo kommt das Holz her? Äh, weil die Übernutzung sozusagen, das war immer Debatten jetzt auch in anderen Veranstaltungen, bei Umweltverbänden, die Mehrfachnutzung, die jetzt schon da ist, und mit dem Sinei, vielleicht können Sie sich noch mal erklären, weil äh, wie kriegt man da so schnell Holz hoch, dass man es nutzen könnte? Vielen Dank. Gut, also ja, Zeit. vielen Dank für die Fragen. Äh, die würden wir Sie würden jetzt zunächst... Sind natürlich schon genau auf dem darauf zu antworten. <lacht> Entschuldigung, ich drängle mich jetzt einfach vor. Ähm, wenn man das vorstellt, übrigens habe ich nicht gesagt, dass Holzbarweise allein jetzt das Klima retten wird. Aber es ist eben eine Nature-Based-Solution, also eine natürliche Lösung. Wir glauben gar nicht, was für bizarre und gefährliche Fantasien zur Weltrettung sonst kursieren. Also Geoengineering, Sonne verdunkeln, mit Sch äh, Schwefelinjektionen in die Stratosphäre und so weiter. Das ist gruselig, das Ganze. Ja. Hier reden wir über die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre auf natürliche Weise, mit dem wunderbaren Nebeneffekt einer wirtschaftlichen Wertschöpfung, ja, also nämlich gute Gebäude zu errichten. Das ist Teil der Klimagleichung, ein viel größerer Faktor, als bisher überhaupt berücksichtigt wurde. Also es ist Teil der Lösung, aber natürlich nicht die Lösung allein. Nur ähm, wenn man das vorstellt, und inzwischen führe ich die Debatte seit mindestens sieben Jahren, dann kommen in der Regel zwei Einwände. Äh, auch von sehr gebildeten und engagierten Leuten. Das Erste ist, er fängt das Ganze nicht Feuer sozusagen. Also die Brandschutzverordnungen stehen dem erstmal entgegen. Seit dem großen Brand von London 1666 müssen wir alles in Europa aus Stein bauen. Das Problem ist inzwischen gelöst. Sie können absolut feuersicher Holz verarbeiten. Das gibt verschiedenste Techniken dafür. Die zweite Frage ist immer, wo kommt das schöne Holz her? Wollen Sie dafür die Bäume umhacken? Und dazu muss man sagen, ähm, die Bäume sollen in einer Art gärtnerischen Weise gestaltet, betrieben, betreut und auch geerntet werden. Ne? Das heißt, ein dynamisches Gleichgewicht, wo sie jeden Jahr genauso viel Biomasse auskoppeln können auf nachhaltige Weise wie eben dann nachwächst auch ein Bienenstock ist ein angetriebenes System wo man den Honig entnimmt und dafür wird dann mehr nachproduziert in diesem Fall das dynamische Gleichgewicht muss ich natürlich erstmal herstellen es muss aber ohnehin der Wald umgebaut werden weltweit bei uns 95 Prozent sind Wirtschaftsfelder äh, wegen des Klimawandels, ironischerweise, nicht? Das Waldsterben, das wir jetzt haben, ist im Gegensatz zu dem der 80er-Jahre wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, ein Waldumbau zu gemischten Altersklassen, zu gemischten Arten, zu Mosaikstrukturen und so weiter, die übrigens dann auch die Biodiversität unterstützen, ist una unausweichlich. Und warum sollen wir den Waldumbau nicht auch so betreiben, dass wir da auf nachhaltige Weise Sozusagen Biomasse ernten können. Das liegt auf der Hand und wir haben das auch durchgerechnet. Und was wir gezeigt haben, ist, dass eine Arbeit, die jetzt gerade akzeptiert wurde in Nature, also in einer der führenden Zeitschriften, wir zeigen, selbst wenn wir die Wälder, wie sie heute existieren, überhaupt nicht anfassen würden, einfach Zaun herum und schauen, was der Klimawandel und der Borkenkäfer mit denen macht, dann könnten wir allein von der 1 Milliarde Hektar degradierter Flächen, die existieren, weil man sie übernutzt hat, im Mittelmeergebiet inzwischen, in den Tropen und so weiter. Auf 240 Millionen Hektar etwa könnte man den gesamten Bedarf für diese 2 Milliarden Menschen für Holz für die Gebäude an, anpflanzen und anbauen und ernten. Also es wäre absolut möglich. Übrigens passiert es. also ein guter Freund von mir, Sebastião Salgado ist ein berühmter Fotograf, der hier auch eine Ausstellung hatte in Berlin. Also Exodus und Genesis und so weiter, großartig. Der hat, er hat sieben Geschwister und seine Eltern haben das Anwesen, auf dem er groß geworden ist, irgendwie nicht weit von der atlantischen Küste, aber im Inland, in Brasilien, haben das komplett abholzen lassen, um das Studium der Kinder zu finanzieren. Und dann war es eine Wüste, mehr oder weniger, hat uns Peter gezeigt. Und innerhalb von 15 Jahren haben die das wieder aufgeforstet. Das ist fantastisch. Da fließt wieder Wasser, da sind alle möglichen Tierarten wieder heimisch und so weiter. Es geht sehr, sehr schnell, das haben ja auch Leute aus Indonesien gesagt, man kann innerhalb von 15, 20, 30 Jahren degradierte Flächen wieder renaturieren, sozusagen, zu letztendlich Gärten machen, die eben dann Biomasse anbieten. Mit anderen Worten, es ist eine Win-Win-Situation. Sie gehen dorthin wo entweder durch ja, Insekten, Windbruch, Feuer und so weiter Flächen zerstört wurden oder man geht eben in Länder, wo im Augenblick weiterhin die Ausbeutung der Natur betrieben wird und versucht wieder ein bewirtschaftetes, gestaltetes, behutsam genutztes Ökosystem aufzubauen. Und das wird Ihnen genau die Biomasse dann anbieten. Das heißt, dieses Degradiertes Land so zu lassen, wie es ist, nutzt der Biodiversität überhaupt nichts. So. Also das wollte ich auf jeden Fall dazu sagen. Und ähm, dann war die Frage, zu der ich auch gerne was sagen wollte. Ähm, ja, wo geschieht das Ganze eigentlich? Natürlich geschieht es im Augenblick nicht. Das ist eben genau wie mit den Erneuerbaren. Ne? Also die Frage ist ja, äh, wie gesagt, wie man die Photovoltaik in den 1990er Jahren angepriesen hat, Hermann Scheer und Hans-Josef Fell und so weiter, kein Mensch hat die Leute ernst genommen. Nicht, Das war völlig klar. Das sind irgendwelche Träumereien, eben die 4% habe ich schon angesprochen. Tatsache ist die, dass wir wenn wir zur organischen Architektur übergehen würden, dass wir alle Verfahren inzwischen in der Hand haben, alle technischen Voraussetzungen, das zu tun. Es muss wirklich nur umgesetzt werden. Man hat in Thüringen 1860 das Brettsperrholz erfunden. Auf Englisch heißt es Cross-Laminated Timber. Damit können Sie 20 Stockwerke heute bauen, elastisch, feuerfest, erdbebensicher und so weiter. Die Techniken sind da. Und dafür müssen Ihnen jetzt Projekte gefördert werden. Das ist genau das, was wir auch versuchen anzustoßen. Äh, die frühere Stadtbaudirektorin, Frau Lüscher, wollte ja auf dem Tegler Feld ein riesiges Holzbauquartier errichten. Ich weiß nicht, ob das Projekt noch lebt oder nicht. Ja, lebt es noch? Das ist schön. Ich habe mich mit Boutelier vor kurzem unterhalten, er war ein bisschen skeptisch, ja, aber... Ich hoffe sehr, dass das passiert, ja. Schumacher Quartier und so weiter. Nicht? Was wir im Augenblick versuchen anzustoßen, ich habe heute, war ich in der großen Runde Bezahlbares Wohnen, das Clara Geibitz einberufen hat nicht? und habe auch das Thema angesprochen da bei Ursula von der Leyen und so weiter. Wir wollen natürlich, dass jetzt in Deutschland, in Europa, weltweit hunderte von Demonstratoren entstehen wo man eben skaliert, wo man ganze Quartiere eben organisch baut, richtig strukturiert und zeigt, dass es möglich ist. Und das Schöne daran ist, wenn sowas dann steht, dann kann man es ansehen nicht? und die Leute können sich dann begeistern. Ja? Das heißt, wir haben die Technik, wir haben, wenn wir es richtig einsetzen, die nachwachsenden Ressourcen und wir haben vor allem eins auf unserer Seite, das ist die Schönheit, ja? weil es sind unglaublich ästhetische Dinge. Insofern würde es mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht gelingen würde. Ja, das war auch nochmal der optimistische Ausklang. Es gab aber noch eine Frage, die würde ich gerne an dich äh, weitergeben. Wie ist das tatsächlich mit regenerativen Energien und mehr Demokratie? Ja, ich finde das eine total wichtige Frage und ähm, ich denke, dass... Ein entscheidender Punkt natürlich ist, und das wurde ja auch eben schon äh, gesagt, dass äh, Sonne, Wind äh, natürlich erstmal überall verfügbar sind und äh, dass es dadurch natürlich auch möglich ist und dass sehr, das Wesen der erneuerbaren Energien ja auch ist, dass sie am effektivsten dezentral äh, gewonnen werden. Und jetzt rein praktisch mal betrachtet, ist es ja schon so, dass in den letzten Jahren, ähm, was wirklich von, politischer, von der politischen Rahmensetzung so schwer gemacht wurde, wie, wie es Ging, aber in den letzten Jahren ja wirklich eine Reihe von Stadtwerken neu gegründet wurden, von Bürgerenergiegenossenschaften, also wirklich Kommunen wieder in ihrer Energie, nicht nur in die Energieverteilung, sondern eben auch in die Energieerzeugung selber wieder eingestiegen sind. Ja, also dass es eben Kommunen gibt, die einen kleinen Windpark haben oder die dann eben ihre Solardächer haben und äh, theoretisch, also rechnerisch, quasi damit sich selbst versorgen können. Also natürlich angeschlossen sind das. Ähm, und, und das ist natürlich bei ähm, großen zentralistischen Großkraftwerken natürlich deutlich schwieriger, weil natürlich eine Genossenschaft, ja gut, theoretisch konnten dann ganz viele Genossenschaften eins, aber da einfach diese, ähm, die Investitionen ganz andere sind. Ja. Ja, und ähm, die Größe eine ganz andere ist. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass, wenn wir über Erneuerbaren reden und über den Ausbau Erneuerbaren, auch diese Dezentralität in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt also, natürlich muss es auch, wird es auch Windenergie, also offshore geben. Ja, aber ich finde, der Schwerpunkt muss nicht darauf liegen, irgendwie alles offshore und dann mit, mit vielen Leitungen das Ganze äh, quer durchs Land zu transportieren, sondern wirklich zu schauen, wie können wir das dafür nutzen, eben das Stadtwerke, eben wieder selber auch ihre Energiegewinnung in die Hand nehmen. Das heißt also, wenn es da Überschüsse gibt, dass es eben in den städtischen Haushalt fließt, der ja, und den Menschen zugute kommt oder in die Energiegenossenschaft oder wie auch immer und eben nicht in ferne Konzernzentralen. Aber natürlich ist es richtig, dass auch in dem Bereich ist natürlich viele private Investitionen und viel Geld äh, gefl gefließt und gerade in diese ganzen größeren Projekte. Aber da würde ich sagen, da ist einfach eine Chance, dass äh, Kommunen das machen können, äh, was eben jetzt bei Atomkraft und äh, Kohlekraft äh, bei den großen Großkraftwerken ähm, da eher äh, doch sehr schwierig gewesen wäre. Das vielleicht dazu und äh, nur noch die Frage zu den auch Gewerkschaften und ähm, Umbau der In Industrie. Also Wir haben ja auch als Linke vorgeschlagen, dass wir so etwas wie einen also Transformationsfonds brauchen von 20 Milliarden, was wirklich ein ziemlich also jährlich, aber das ist ein sehr bescheidener Ansatz. Also das wird bei weitem nicht reichen. Ähm, also dass ähm, wir ähm, es notwendig ist einfach diese enorm großen Kosten, die jetzt einfach entstehen in den nächsten Jahren. Also wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass die Stahlindustrie klimaneutral wird, ja, also das ist, das zieht ja wahnsinnige Kosten nach sich. Und ich meine, natürlich brauchen wir Industrie, ja, wir brauchen eine Industrie eben überhaupt, um die Verkehrswende, um die ähm, Energiewende überhaupt umsetzen zu können, brauchen wir es. Und deswegen ähm, Transformationsfonds einerseits. Dann müssen wir, ähm, brauchen wir eine, Mö also wir müssen einen Schutz der Arbeitsplätze das heißt also auch Weiterbildungsgarantien, das heißt eben äh, Umschulungen ähm, und das heißt die Arbeitsplätze in dem Bereich sicher machen. Und ähm, ja, ich finde, in, also ich finde in Gewerkschaften wird ja viel diskutiert auch über solche Transformationskonzepte, auch über Konversionskonzepte, also was es ja auch schon eine lange Diskussion gibt im Bereich der Rüstungsindustrie. Ja, wie kann man eben Rüstungsproduktion zum Beispiel auf zivile ähm, Produktion umstellen? Welche Konzepte gibt es da? Aber natürlich auch eben im ganzen Bereich der äh, Automobilindustrie und und das ist eine Debatte, ähm, finde ich, die wir nochmal vertieft führen müssen. Ich bin jetzt nur ein bisschen, ich glaube wir müssen, ja, ähm, also deswegen, ähm, das finde ich äh, wichtig und das eben auch gemeinsam mit Belegschaften, mit Gewerkschaften zu diskutieren, weil ich das immer wirklich äh, total interessant fand, ähm, welche wirklich, ähm, ja, welche Ideen es dort gab, die ich nicht immer technisch komplett durchdrungen habe, wenn sie mir erklärt wurden, aber ähm, bei denen mir zumindest gesagt wurde, dass damit eben deutlich ähm, ja, nachhaltiger produziert werden könnte. Aber das Problem ist natürlich, wenn, ähm, der, die, die, die, die, wenn das eher um die Gewinnung von, also jetzt von. Profiten geht, kurzfristig gedacht. Ja, und dann eben auch äh, gerade große Unternehmen ähm, dann ähm, ja an einem gewissen Standort die großen Investitionen scheuen, um eben wirklich die Zukunftsweichen dort zu stellen, ähm, dann ist das eben ein Problem. Aber ich finde, wir müssen deswegen das beides äh, zusammen zu diskutieren und eben äh, gerade sowas wie ein Transformationsfonds, glaube ich, wäre ein total wichtiger Ansatzpunkt, um eben hier auch äh, das zu flankieren, weil das finde ich das Entscheidende dass eben ähm, man das nicht den Kräften des Marktes überlässt und einfach, weil es wird so, sonst so enorme auch soziale Verwerfungen geben. Also es werden, und wir haben das ja gesehen, auch in den Ländern, in den Regionen, die Strukturwandel hinter sich haben, ja, da kann man das ja, Sehen einfach, was für, mit welchen sozialen Verwerfungen, mit welcher ähm, Tunnahme von Armut das ähm, alles verbunden war. Und deswegen finde ich es wichtig, das ja nicht nur politisch zu flankieren, sondern das auch eine politische Steuerung da reinzukriegen ähm, und äh, das nicht einfach den Marktkräften zu überlassen und äh, dann zu schauen, dass man dann halt irgendwie das Ganze versucht, dann sozial so gut wie möglich zu reparieren, sondern das wirklich als ähm, im Prozess anzugehen. Übrigens ist der Ruf der Gewerkschaften äh, schlechter als äh, das, was tatsächlich passiert. Es gibt in der Stiftung zum Beispiel eine ganze Reihe von Projekten, wo wir gemeinsam auch mit äh, Gewerkschaften arbeiten, an Transformationskonzepten, äh, unter anderem zum Umbau der Automobilindustrie. Äh, das war der kleine Werbeblock, jetzt äh, mal auf die Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, zu schauen. Ich glaube, einiges liegt auch äh, da an Material und hier kann man sich auch einbringen in solche Diskussionen. Ja, ich habe auf die Uhr geguckt habe, festgestellt, wir haben die zwei Stunden schon hinter uns äh, gebracht. Das ist so schnell äh, vergangen. Ich fand, es war eine unheimlich spannende äh, Diskussion mit Ihnen beiden hier, aber mit Ihren Fragen natürlich auch, äh, die Sie hatten. Ich glaube, wir, haben, äh, wir sind heute gestartet mit einer eher deprimierenden Phase. Dann, äh, wir haben einfach sozusagen dargestellt, wie ist die Situation aktuell, was manchmal ziemlich frustrierend äh, sein kann. Wir sind aber Gott sei Dank geendet bei Visionen, bei Ideen, konkreten Ideen. Wir sind ähm, geendet irgendwie tatsächlich auch bei einem Ausblick, einem optimistischen Ausblick. Und äh, das gibt Hoffnung, ähm, dass die Diskussionen, die es gibt, die Demonstrationen, die es gibt, Fridays for Future und wer auch alles sich tatsächlich jetzt inzwischen bewegt und auch die Linke bewegt sich, das gibt mir auch Hoffnung ein bisschen. Also, dass wir Hoffnung haben tatsächlich, dass wir... Chancen haben, diese Welt zu retten und unter zwei Grad zu kommen. Wir starten mit dieser Diskussion heute, wir setzen sie auf alle Fälle weiter fort, in der Stiftung aber überall auch. Und ich wäre sehr froh, wenn zumindest ihr beide, Sie beiden mit dabei wärt in diesem äh, Diskurs und Sie weiterhin auch ähm, Interesse haben an einer solchen Diskussion. Ganz, ganz herzlichen Dank. Professor Schellenhuber, ganz, ganz herzlichen Dank, Janine Wissler und Ihnen viel. Achso, jetzt habe muss ich ja... Muss, muss das ist nämlich ein ganz aktuelles Buch, ich glaube, es liegt auch da irgendwie. Eine Welt, ein Klima, globale Perspektiven. Habe ich es angenommen? Ja globale Perspektiven, weil wir natürlich die Diskussion um das Klima, um die Rettung des Klimas nur führen können, wenn wir sie tatsächlich global führen, wenn wir sie weltweit führen, mit vielen Partnerinnen und Partnern in der Welt. Das kriegen Sie natürlich auch. So, dann Ihnen allen guten Heimweg und äh, ja, kommen Sie mal wieder Stiftung.